Abend zusammen. Herzlich willkommen hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, in unserem immer noch Neubau, äh, kaum erprobt in Zeiten der Pandemie. Schön mal wieder live Menschen hier zu sehen. Ähm, wir haben heute Abend den Auftakt einer Konferenz, die wir auch wegen Corona schon mal verschoben hatten, Influencing Against the System. Ähm, und die Frage, die wir schon lange damit diskutieren und miteinander auch besprechen wollen, ist, was bedeutet es als Linke, auf den Plattformen zu agieren, in Kritik zu vielem zu stehen, was, was dort hintersteht, und wie können wir wirksamer werden, linke Ideen auszubreiten, in, der, in die Gesellschaft hineinzutragen, angesichts dessen, was für, für uns alle, glaube ich, unübersehbar ist. Äh, globalen Rechtsruck, ähm, nur noch die Frontstellung zwischen einem abgewirtschafteten Neoliberalismus und äh, rechter Herausforderungen in vielen Ländern, äh, einem Krieg, den wir in dieser Konferenz auch thematisieren werden, äh, eine Zuspitzung auf internationaler Ebene und eben für uns Linke eine große und tiefgreifende Herausforderung, vor der wir in Zukunft stehen werden. Ähm, wir wollen heute Abend äh, mit tollen Gästen ähm, diskutieren, bisschen die, diese Konferenz eröffnen, Fragen anreißen, die wir während der Konferenz noch weiter vertiefen wollen und einen Überblick und einen Einblick in verschiedene Themen, in die Frage von Plattformkapitalismus geben. Wir wollen diskutieren über die Frage von der Kommodifizierung der Öffentlichkeit und die Frage, was hat sich eigentlich so Tiefgreifendes getan, in, der, in dieser Gesellschaft, dass wir darauf reagieren müssen. So, wir haben heute ein interaktives Format geplant. Das heißt, es können auf den Plattformen, auf YouTube und auf Facebook, hallo auch euch, die ihr zugeschaut habt oder zuschaut, können Fragen gestellt werden, die kommen dann hier auf das Pad an. Dazu wollen wir euch auch gerne ermutigen, genauso wie ihr im Publikum. Ihr könnt entweder Fragen aufschreiben oder eben auch direkt in, den, äh, in, den, in das Pad, was wir eingerichtet haben und äh, bei den jeweiligen Plattformen direkt kommentieren, sodass wir miteinander sprechen und dass es hier nicht nur eine einseitige Sache ist. Wir haben ähm, tolle Gäste gewonnen und ähm, da die würde ich jetzt gerne vorstellen. Ich muss noch äh, Alex Demirovic entschuldigen, der relativ kurzfristig leider passen musste. Äh, da werden wir versuchen, von ihm noch seinen Input sozusagen nachzureichen. Ich möchte jetzt die einzelnen Gäste vorstellen. Anne Roth ist Referentin für Netzpolitik in der Fraktion Die Linke im Bundestag und war schon häufiger hier in Diskussion mit uns in der Rosa-Luxemburg-Stiftung natürlich und hat da vielfältige Einblicke, vielfältige Publikationen und den Analyst-Twitter-Account und auch einen Blog entsprechend, wo es sich lohnt reinzuschauen. Dann mache ich hier mit Wolfgang M. Schmidt. Du warst jetzt ja auch schon zweimal Gast in den letzten Jahren, glaube ich, bei uns. Ähm, wir haben, glaube ich, glaube ich jeder und jede hier kennt eine oder mehrere deiner Publikationen oder deiner Podcasts. Äh, Wohlstand für alle, die Filmanalyse, Politikanalyse und die 29er sind so eine deiner Formate. Freut mich sehr, dass du da bist und mit uns heute Abend hier sprichst. Guten Tag. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, denn es waren ja bislang immer nur digitale Bewegungen ja. und jetzt sind wir mal ganz zwischenmenschlich hier beieinander. <lacht> ja, sehr schön. Äh, als letztes möchte ich Tanja meyer äh, ganz besonders herzlich äh, begrüßen, ähm, weil Tanja ist in die Lücke gesprungen, äh, die Alex Dimirovic hier gerissen hat. Und, ähm, wir haben schon viel zusammengearbeitet, auch in den letzten Jahren. Zuletzt äh, hat sie, sie arbeitet als Medienwissenschaftlerin, Medienforscherin, Dozentin an verschiedenen Universitäten äh, und hat für uns im letzten Jahr die Studie Visueller Aktivismus mit Instagram geschrieben und äh, wird diese Studie auch nochmal im Rahmen dieser Konferenz mit Simon Yavabere äh, intensiver diskutieren am Sonntag, wozu wir auch natürlich noch mal herzlich einladen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ähm, diesen angesprochenen, tiefgreifenden Wandel äh, der Öffentlichkeit äh, gesehen und wir erleben den alle. Ähm, die Frage, was bedeutet eigentlich neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, verweist natürlich, auf die Diskussion, die Jürgen Habermas ähm, mit seiner Habilitation 1961-62 angestoßen hat und wo es im letzten Jahr einen, ein Buch gegeben hat, die versucht hat, das unter den Bedingungen der, des, der digitalen Kommunikation dieser Tage nochmal herauszufordern. Äh, der gleichnamige Titel von Sebastian Sevignani und Martin Seliger äh, lädt ein zur Diskussion, nicht nur für Habermasianerinnen. Ähm, wie es vielleicht nicht alle sind, ich auch nicht, aber es ist trotzdem ein herausforderndes, interessantes äh, Buch, um darüber nachzudenken, was, wie verändert sich eigentlich die Kommunikation in unserer Gesellschaft, was bedeutet das für Macht, Herrschaft und Gesellschaft. Und ähm, deswegen möchte ich anfangen mit der Frage, ähm, so als Einleitung zum, zum Nachdenken und hier zum gemeinsamen Diskutieren. An die Frage, wie hat sich der Raum der politischen Öffentlichkeit im Kontext der Digitalisierung verändert die letzten Jahre. Kannst du uns da so einen kleinen Einstieg geben? Ja, einen kleinen Einstieg. Da hat sich natürlich sehr viel verändert und ich werde jetzt mal so ein bisschen zuspitzen auf, denke ich, die Themen, die hier uns in oder auf dieser Konferenz am meisten beschäftigen werden. Also das erste ist ja mal, dass sich die politische Öffentlichkeit dahin verändert hat, dass ganz neue AkteurInnen die Möglichkeit haben, diese politische Bühne zu betreten. Äh, Vor dem Digitalzeitalter waren wir ja alle darauf angewiesen, alle politisch aktiven Menschen, dass die klassischen Massenmedien unsere Aktivitäten, unsere Politiken aufgreifen und eben an ein breiteres Publikum vermitteln. So. Was nicht in Massenmedien erschienen ist, hat ja eigentlich gar nicht existiert politisch oder war nicht so relevant. Jetzt haben wir ja eben diese Situation, dass sich durch die Digitalisierung und insbesondere das Internet und soziale Medien immer mehr Menschen auch direkt an ein breites Publikum wenden können. Also PolitikerInnen können äh, direkt sich direkt mit, ähm, ja, mit ihren Aktivitäten ans Publikum wenden, aber auch eben AktivistInnen, einzelne BürgerInnen oder soziale Bewegungen können jetzt selbst Öffentlichkeit schaffen für ihre politischen Themen und Anliegen. Das ist jetzt so mal die erste ganz große Veränderung. Also Mich beschäftigt da zum Beispiel momentan so ein Thema, was ich ganz spannend finde. Es gibt gerade zum Beispiel ähm, auf sozialen Medien YouTube und ähm, TikTok und Instagram ganz viele so Videos, die Geflüchtete aufnehmen mit einem, mit einem Handyvideo, wenn sie auf der Flucht sind. Und die stellen sie dann ähm, eben in soziale Medien, Medien öffentlich ein. Und diese Bilder sind unheimlich interessant, weil die so ein Gegengewicht zu dieser klassischen Medienberichterstattung liefern. Die widersprechen so diesen Opfer- und Gefahren-Narrativen, die wir ja aus, ähm, ja aus der journalistischen Berichterstattung sehr häufig kennen. So. Die, sind, also, die zeigen die Person eher als Richtig aktive politische Subjekte. Da kommen also ganz neue also ja, so, ähm, politische AkteurInnen ins Spiel. Und was dieses Beispiel auch anspricht und anschneidet, ist ja, dass neue Themen eingebracht werden. Es sind nicht nur neue AkteurInnen, sondern mit diesen neuen AkteurInnen kommen auch neue Themen und neue Sichtweisen auf bestimmte Themen rein. Da geht es also nicht nur um Agenda-Setting, dass neue Themen eingebracht werden, sondern die Themen können auch anders gedeutet werden. Ähm, das habe ich jetzt gerade mit diesem Beispiel versucht zu zeigen, schon mit den äh, Videos von Geflüchteten. Aber das könnte ich jetzt auch äh, Hashtag #MeToo sein. Die haben ja fast, also, die ha denen ist es ja geglückt, diese Bewegung, dass eben Gewalt gegen Frauen nicht mehr als so ein individuelles Problem geframed wird, sondern als ein strukturelles, gesellschaftliches Problem. Da findet also so ein Reframing ja auch statt. Das ist so die nächste Möglichkeit, die es gibt. Und was dann natürlich noch passiert ist, ist, dass neue Kommunikationsformen entstanden sind, klicken, aber auch eben auch ganz neue Aktionsformen. Äh, dass wir jetzt zum Beispiel, ich habe schon den Hashtag-Aktivismus angesprochen, Selfie-Proteste, dass es jetzt in Kampagnen, so, so Kampagnen im Internet gibt und so weiter. Und wie jetzt das so verstanden wird, werden kann, diese Öffnung. Das hast du ja schon in Demokratietheorie angesprochen. Ich bin so eher aus der Kommunikationswissenschaft, aber ich will noch mal so sagen, dass wir in der Kommunikationswissenschaft, das wird sehr oder Medien und Kommunikationswissenschaft, das wird sehr unterschiedlich bewertet diese Öffnung. Nur mal ganz so ein bisschen schematisch, aber es gibt dann natürlich so netzoptimistische Positionen, die sagen, ja super, jetzt haben wir diesen öffentlichen Raum, alle können mitmachen, neue Themen, freie Meinungsbildung und so weiter. Dann es aber auch sehr netzpessimistische Positionen, die oder nicht sehr mehr, mit, also eher netzpessimistische Positionen, die sehr stark auf die Gefahren hinweisen, die damit einhergehen. Wir haben jetzt ja auch Hass im Netz, wir haben Hate Speech, wir haben Verschwörungstheorien im Netz. Immer mehr Macht bekommen die großen Plattformen. Wir haben eine Datafizierung, dass alle unsere Daten aufgezeichnet werden und ausgewertet werden und für Werbezwecke genutzt werden. Wir haben diese Plattformisierung. All diese, diese Probleme werden da herausgestellt. Und wir haben dann aber auch noch eine dritte Position. Und die berücksichtigt sozusagen sowohl die positiven als auch die negativen Folgen, die der Gebrauch von digitalen Medien, von Internet, von... Ähm, ja, von sozialen Medien, über die wir ja hier auch viel sprechen werden, haben können. Und die gehen eben davon aus, dass wir verschiedene Teilöffentlichkeiten haben und dass in diesen Teilöffentlichkeiten eben immer um Macht und um ausgehandelt und gerungen wird. Und das sind jetzt mal so die zentralsten, denke ich, ähm, ja, Veränderungen, die ich hier ansprechen möchte. Ja, vielen Dank für ein, deinen ersten Input hier in die Diskussion hinein. Ähm, wir haben, also es wird ja immer erzählt, dass die Pioniere dieser Entwicklung so ein bisschen den Vorteil haben, sie können das erste Mal so eine neue Plattform quasi prägen und sich dort etablieren. Ähm, wie ist das für, für, für linke Politiker? Politische Kräfte, linke Außenseiterinnen ähm, und auch Akteure, die sich da als soziale Bewegung verstehen, wie können die, wie können die in so neuen Plattformen wirken? Und was ist die Möglichkeit, dass sie, dass sich die neue Kommunikationstechnologien aneignen? Ähm, was, wie siehst du das, Anne? Was, was, was, was für eine Chancen bieten sich bietet sich besonders für soziale Bewegungen in äh, dieser ganzen, den neuen Plattformen und gerade den immer neuesten Plattformen? Ähm, und vielleicht, was für Risiken stehen auch da drin für soziale und linke Akteure? Funktioniert das? Ja. Ähm, welche, welche Chancen sich da bieten? Ähm, ich finde, das schließt ganz gut an das an, was äh, Tanja eben gesagt hat. Äh, sozusagen jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken. Das gibt es ja alles nicht erst seit gestern, sondern äh, Twitter, ich weiß gar nicht genau, ist ungefähr 15, 16 Jahre alt. Und das heißt, wir haben das jetzt auch alles schon eine ganze Weile. Die, es gibt eben nicht mehr die Gatekeeper. So. Die Linke früher musste, musste halt einen Mordskrawall machen, um überhaupt irgendwie von den Medien wahrgenommen zu werden. Und wenn sie denn dann wahrgenommen wurde, dann in der Regel, weil es einen Krawall gab, aber gar nicht so sehr wegen der Inhalte, um die es eigentlich ging. Also, ich will jetzt nicht, ich, man hat so die Neigung, so ein bisschen von vorm Krieg zu erzählen, aber sozusagen, wenn ich noch mal einen ganz kurzen Rekurs zur Antiglobalisierungsbewegung vor etwa 20 Jahren mache, da, da, sozusagen, da war ein großes Problem dieser Proteste eben, dass, dass nur dann eine Berichterstattung stattfand, wenn, wenn es ordentlich brannte. Und dann gab es Gruppen, die sozusagen nichts anderes gemacht haben, als sich zu überlegen, wie schaffen wir das, warum wir auf der Straße sind, jetzt aber auch in die Medien zu bringen, während die immer nur über die brennenden Barrikaden berichten wollen. Und dann äh, war das Internet natürlich einfach total großartig und es entstanden ja dann auch äh, aktivistische und linke Medien in dem Zuge, weil es möglich war, plötzlich können wir einfach selber ins Netz erstmal schreiben, später sprechen was wir, was wir der Welt eigentlich mitteilen wollen, wo sozusagen die Probleme sind, die wir sehen. Und äh, genau, also, das glaube ich, ist sozusagen der zentrale Vorteil. Und äh, ich glaube, da drin liegt aber eben auch, und das ist, würde ich sagen, bis heute so, die Notwendigkeit für Linke, dann äh, sich nicht in irgendwelchen Ecken und Nischen zu vergraben und nur miteinander zu sprechen, sondern diese Chance auch zu nutzen, mit dem Rest der Welt in Kontakt zu kommen und den Kontakt zu suchen. Und. Ähm, da kommen wir sicherlich auch noch dazu, sozusagen diese Nischenbildung und wer redet mit wem und welche Möglichkeiten gibt es da. Aber da sehe ich einfach auch eine Gefahr, sich so ein bisschen gerne mal nur mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist auch nichts Neues. Das haben Linke, glaube ich, auch immer schon gemacht. Also diese innerlinken Querelen. Wir kritisieren am liebsten die, die uns am nächsten sind, statt uns mit den anderen auseinanderzusetzen. Das finde ich, das findet also ein bisschen seine Fortsetzung, aber ist auch eine große Herausforderung. Vielleicht noch ähm, zwei Sätze sagen, weil du warst ja auch an der Gründung von India ähm, involviert, sozusagen, was genau so, ein, so eine Plattform war, die genau versucht hat, Kommunikation über Ländergrenzen hinaus, ich hoffe es geht noch, oder? Ähm, ähm, sorry, da draußen. Ähm, also das, die, die Media hat ja versucht, genauso zu, über Ländergrenzen überhaupt erstmal Kommunikation zu stiften, also die Jüngeren hier können sich das ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen, äh, dass man damals äh, Telefonketten machen musste, um sich von Nazi-Angriffen zu warnen. Oder äh, wie, wie sozusagen, wie schwierig es doch war, einfach überhaupt Linken und Kräften in Kontakt zu kommen. Ähm, ne, behalte du, ich bin in guter Hoffnung, dass wir es gleich hinkriegen. Ich kriege so ein Nicken. Ähm, genau, also vielleicht erzählst du noch mal von, von, von dieser Zeit und, denen, und, denen, und denen der Veränderung, die das auch ein Stück weit gebracht hat so kommunizieren zu können. Dabei habe ich ja gerade gesagt, wir wollen nicht die ganze Zeit nur von den guten alten Zeiten sprechen. Ich versuche das mal so kurz wie möglich zu machen. Also ich vermute, dass den meisten die Plattform Indy Media irgendwie schon mal begegnet ist, die ja aktuell in, in Deutschland und auch international auch tatsächlich inzwischen eine sehr kleine Nische ist inzwischen hier vom Verfassungsschutz beobachtet wird, mit Repression überzogen wird und tatsächlich auch, sagen wir mal, ein sehr kleines Nischenpublikum bedient und auch als aktive Community hat. Das war bei der Gründung vor über 20 Jahren zumindest nicht das Ziel davon, sondern die Idee war, dass es zu einer Zeit, als es sehr, sehr schwierig war, selber Webseiten ins Netz zu bringen, wo man viel technische Kenntnisse haben musste, angefangen vom... Ähm, Server betreiben, HTML schreiben können und so weiter. Also viele Voraussetzungen braucht und sowas wie Content Management Systeme gab es nicht. Also das, was wir jetzt haben, Plattformen, wo ich eine Webseite aufmache und einfach Text reinschreibe und der ist dann für alle Welt zu lesen. Und äh, sozusagen parallel zur der äh, globalisierungskritischen Bewegung, ähm, die eine Linke war, die sich vor allen Dingen gegen Ungerechtigkeit in der Weltwirtschaft wendete. Ähm, gab es plötzlich äh, erste solche technischen Möglichkeiten äh, mit sogenannten Open Publishing System Webseiten anzubieten, wo Leute von irgendwo auf der Welt was in Formulare reintippen, was dann auf Webseiten erscheint. Und das ist ein bisschen parallel zu dieser Bewegung eben äh, entstanden und verstand sich selbst auch als äh, Grassroots äh, und, und äh, einfach sozusagen soziale Gerechtigkeit suchend und im eigenen Handeln, aber auch praktizierend ein weltweites Netz von Gruppen, die meistens eher lokale solche Indie-Media-Webseiten aufgesetzt haben, um dann vor Ort sowas wie eine Lokalberichterstattung zu machen, ohne eben... Immer durch die, äh, die Nadelöhre der Chefredaktionen zu müssen, um mit irgendwelchen lokalen, linken, kritischen Inhalten ähm, in die Welt zu kommen. Das, äh, genau, und das war die Frage, die damit verbunden war. Wie kam das alles? <lacht> ich glaube, da hast du jetzt schon so ein paar so mal Eindrücke gegeben, ähm, die deutlich machen, was also wie, was, was sozusagen auch für uns heute selbstverständlich ist, was für uns die Grundlage auch von internationalistischer und ähm, naja, mit einer globalen Perspektive angesetzten Blick war, äh, was das verändert hat. Und das glaube ich ist schon gut, diese Kontinuitätslinie einmal so aufzuziehen. Vielleicht darf ich noch okay. eins mit anfügen, was glaube ich, die viele Leute gar nicht wissen, dass Twitter ursprünglich sozusagen eine Fortsetzung davon gewesen ist. Also die ursprünglichen Entwickler von Twitter waren in die Media-Techies, die versucht haben, weil du gerade über Telefonketten sprachst, zu überlegen, wie kann man mit SMS Leute, die irgendwo unterwegs sind, unkompliziert erreichen. SMS, 120 Zeichen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das wurde früher benutzt. Und, und, und das sozusagen aber auf eine Webbasis zu stellen und und ist dann später eben zu dem Konzern geworden, der es jetzt ist. Aber die ursprüngliche Idee war mal gewesen, wie können wir innerhalb von Demonstrationen kommunizieren, schnell und einfach. Das hat jetzt irgendjemand auch Elon Musk erzählt. Deswegen hat er kalte Füße bekommen heute. Ähm, Wolfgang, ähm, die Frage, die du auch ja in deinem Buch äh, oder in eurem Buch, Ole ist ja auch hier irgendwie im Publikum, ähm, die ihr stellt und die Frage, die, die, die, die glaube ich viele von uns beschäftigt, kann es, kann es linke, progressive, auch intellektuelle Inhalte in diesen Plattformen, können die da gedeihen oder werden die tendenziell durch die Logik dieser Plattform ausgebremst? Was, was würdest du sagen? Wenn ich das erstmal autobiografisch beantworten sollte, dann würde ich sagen, ja. Und zwar bin ich ja ins Internet gegangen, zu YouTube gegangen, 2011, weil ich dachte, dass ich genau dort etwas machen kann, was ich zum Beispiel im klassischen... Feuilleton nicht machen kann, weil ich nicht den Platz bekomme und man vielleicht auch nicht unbedingt ideologiekritische Filmkritik dort sehen möchte. Und weil es im Fernsehen eigentlich schon damals kein richtiges Kulturfernsehen mehr gab, sondern einfach nur Film wurde gedreht, äh, Regisseur sagt, es war inspirierend, mit den Schauspielern zu arbeiten. Schauspieler sagen, es war inspirierend, mit dem Regisseur zu arbeiten. Das ist ja im großen und ganzen Kulturfernsehen heute. Und dann dachte ich, kann ich mich in irgendeiner anderen Weise mit Filmen für ein Publikum auseinandersetzen, so wie ich es möchte, ohne irgendwelche Beschränkungen. Und da habe ich mich für YouTube entschieden. Bewusst auch nicht für einen Blog, weil ich dachte, Text kann man natürlich schon sehr lange im Internet verfassen und man gerät dann in eine Nische und bleibt vielleicht auch da. Aber YouTube war 2011 in Deutschland eine Plattform, auf der eigentlich intellektuelle Inhalte nicht stattgefunden haben, auch journalistische Inhalte kaum stattgefunden haben. Ein bisschen später, ein paar Monate später kam dann Tilo Jung mit Jung und, Naiv, äh, Jung und Naiv und dann kamen noch einige andere Formate, aber das hat gedauert. Und insofern waren das äh, sehr schön, dort erst einmal eine gewisse Provokation schon an sich darzustellen, dass man etwas anderes macht als die üblichen YouTuber damals. Deswegen glaube ich nach wie vor, dass die Plattform das kann, dass es eine algorithmische Gewalt zu dem aber gibt, die gewisse Inhalte bevorzugt. Und mich zum Beispiel, glaube ich, noch nie in die Trends gespült hat, aber dann andere Leute, die irgendwelche Kosmetik ausprobieren oder sich in äh, Wackelpudding legen oder so, die kommen eher nach oben. Das ist so. Da würde ich aber auch noch sagen, tendenziell ist es ja auch, immer schon so gewesen, dass intellektuelle Inhalte nicht so unbedingt zur Primetime stattfanden. Klar, es gab das literarische Quartett und das hatte auch dann zu Bestzeiten die Quote von einer Million, aber das war dann doch auch das Feigenblatt, möchte man fast sagen. Und viel mehr war nicht möglich. Insofern, glaube ich, gibt es jetzt quantitativ sehr viel mehr im Internet zu erleben. Diese Länge lädt dazu ein, analytischer über Dinge zu sprechen. Und wenn wir noch den Podcast hinzunehmen, der auch ganz andere Längen noch mal kennt als YouTube, dann können wir doch feststellen, ja, das ist da möglich. Allerdings ist es ein sehr harter Kampf um Aufmerksamkeit. Das war aber immer schon bei intellektuellen Inhalten oder bei linken Inhalten so und das ist aber glaube ich etwas, was man jetzt erstmal gar nicht so eng mit den Plattformen verbinden muss, sondern da glaube ich kann man eher sehen, dass es auch große Chancen gibt, ein Publikum zu erreichen, das sonst man vielleicht immer so ins Geheim adressiert, das aber doch eigentlich nicht erreicht wird. Also diese äh, ganzen Briefe, die man so absendet äh, und immer glaubt, man imaginiert da äh, sich äh, den perfekten Leser oder so, man weiß ja gar nicht, ob es gelesen wird. Man kann es jetzt im Internet dann doch ein bisschen besser nachvollziehen. Und es gibt durch auch diesen Algorithmus, durch diese Empfehlung, auch diese Überraschungsmomente, dass Leute auf etwas stoßen. Und jetzt, auch wenn ich das seit zehn Jahren bei YouTube mache, bekomme ich nach wie vor immer wieder Nachrichten von Leuten, die nicht erst 14 sind, sondern 34, 40, wie alt auch immer, die sagen, ich habe sie gestern auf YouTube entdeckt. Das heißt also, auch da ist immer noch ein Entdeckungsprozess möglich. Nicht nur, weil man da ist, ist man da, sondern das dauert auch seine Zeit und man muss einen langen Atem haben, aber ich glaube, dass intellektuelle Inhalte einen Platz da haben. Vielleicht eher als äh, zum Beispiel im Fernsehen oder auch äh, im Feuilleton. bei der gelegenheit ihr könnt auch die rosa luxemburg stiftung in diesem internet und diesem youtube entdecken seid bei denen, die es ganz früh <lacht> erst entdecken. Ähm, Tanja, du wolltest noch mal ergänzen. Ja, ich wollte nur sagen, ähm, ich, das fand ich zum Beispiel einen der erstaunlichsten Befunde aus unserer Studie, die wir zu ähm, Instagram gemacht haben, wie extrem schnell diese, also es, wir haben verschiedene Sachen untersucht, aber eins war so diese Wissensangebote, die da auch stattfinden, so emanzipatorische Wissensangebote. Und das war, innerhalb von zwei Jahren gab es da Angebote, die haben über zwei Millionen FollowerInnen, so und auch ähm, andere, die, also es waren dann englischsprachige, aber auch im deutschsprachigen Raum, in ein, zwei Jahren 40.000, 50 50.000, also das fand ich wirklich erstaunlich, wie schnell das geht und wie, wie da auch auf, wie da Interesse dran ist. Aber dieses Beispiel Instagram zeigt auch, wie sehr das von den Plattformlogiken abhängt, dass ich das überhaupt tun kann. Weil das ist nämlich erst damit möglich geworden, dass auf Instagram nicht mehr nur die kleinen Kacheln sind und die kleinen Bilder, sondern dass es die Slideshows gibt und dass es jetzt längere Videos gibt, mit denen ich das überhaupt vermitteln kann. So, und davon hängt es eben sehr stark ab. Das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, dass man äh, schaut, wie viel Inhalte lässt man da eigentlich zu. Twitter hat sich ja ein bisschen erweitert und inzwischen sind ja äh, sehr viele Videos auch auf Twitter und so präsent. Ich glaube, dass Instagram da auch gelernt hat, dass man äh, eigentlich auch mehr Text zulassen kann, wenngleich das ja immer noch sehr äh, stark limitiert ist. Bei TikTok sind die Videos ein bisschen länger. Aber ich glaube, dass man äh, außer so äh, Affekte produzieren, doch nicht wirklich Inhalte vermitteln kann, also die nochmal den ein oder anderen Argumentationsschritt einfach brauchen, um zu funktionieren. Das ist nichts für TikTok. Bei YouTube haben wir unendliche Längen und im Podcast-Business haben wir das auch. Und wir sollten also hier ganz klar auch erkennen, dass das eine Möglichkeit ist, auch eines zu widerlegen, was ja glaube ich alle Leute, die in irgendeiner Weise intellektuell publizistisch tätig waren, mal in ihrem Lebensweg gehört haben, ja, naja, das können wir den Lesern nicht zumuten. Ähm, ja, das überfordert das Publikum oder ja, das ist zu lang. Also noch immer denkt ja auch das Fernsehen in diesen 90-Sekunden-Antworten, wenn überhaupt. Und noch immer funktioniert auch sehr viel im Radio so. Und plötzlich äh, sagt man dann, naja, ich mache einen Podcast, der dauert viereinhalb Stunden. Ja, aber das hört doch keiner. Ich, doch, schon sehr viele. Und deswegen äh, war immer diese Frage was bildet man sich eigentlich ein, zu sagen, man kann das dem Publikum nicht zumuten? Ist man nicht, ist nicht derjenige, der das sagt, der das so fast patriarchal sagt, nee, das können wir den Kindern nicht zumuten? Vielleicht konnte man es ihm nie zumuten, also dem Gatekeeper, der das verbunden hat, aber vielleicht ist das Publikum in gewisser Weise sehr viel klüger und sehr viel stärker in der Lage, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist zumindest meine Erfahrung wenn gleich all das auch wenn wir von 40.000 oder mal von 100.000 Klicks oder Likes sprechen muss als Nische erkannt werden, denn wenn man sich ansieht, was im Internet das ist, was am meisten Followerschaft bekommt, dann ist das was komplett anderes. Also, man sollte sich auch jetzt, obwohl man so die ganze Zeit Feedbacks, Likes und all das bekommt, nicht einbilden, dass man vollkommen aus der Nische draußen ist, sondern das ist auch eine Nische, wenn man 10.000 Likes bekommen hat. Es sind nur 10.000, wir sind ja immerhin über 80 Millionen. Klar. Das leitet ziemlich gut über zu diesem zweiten Komplex, die Frage ähm, Bedeutungsverlust des Journalismus ähm, in der und ein bisschen die, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Linken da drin. Das hast du jetzt ja quasi, quasi schon angesprochen, ne? die Gatekeeper, die, ähm, die in den Redaktionen sitzen, die ähm, quasi kuratieren, was, äh, was, oder früher noch viel stärker kuratiert haben, was in die Öffentlichkeit geraten soll und darf. Ähm, jetzt sagen ähm, Ortfried Jahren und Renate Fischer in diesem Buch zur neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, das ist ein Relevanz. Verlust des äh, Journalismus gibt als demokratische Herausforderung. Sie, sie beschreiben das sozusagen vor allem als Problem. Wir haben das jetzt hier gerade eher als ne, diese Many-to-Many-Kommunikation, als Chance betrachtet. Ähm, was wie denkst du darüber? Siehst du da sozusagen in diesen nicht kuratierter Öffentlichkeit, die tendenziell möglich ist, ähm, eine Chance oder auch siehst du da auch eine Gefahr? Weil sie haben da den zusammen, sozialen Zusammenhang, sehen sie, äh, flöten. Die Idee ist ja, die äh, dieser äh, Habermas-Idee zugrunde liegt, äh, ist eine von deliberativer Demokratie, dass also immer wieder auch ein äh, Diskurs in der Öffentlichkeit wirklich entsteht, dadurch äh, dann äh, Meinung gebildet wird, dadurch äh, Politik beeinflusst wird, Politik beeinflusst wieder Meinung und so weiter. Das ist also eine äh, Idee von Diskurs, bei der man sich ja fragen kann, ähm, ist das überhaupt äh, außer ein schönes Modell noch irgendetwas? Und was Jahabamas kritisierte in seinem ersten Buch, Strukturwandel der Öffentlichkeit, also in den 60er Jahren, war ja, dass sich durch die Massenmedien ein konsumierendes Publikum gebildet hat, aber kein resonierendes Publikum, wie es das noch so im 19. Jahrhundert gab, in den Salons. Was aber natürlich ein sehr erlesenes Publikum war, das sich dann vielleicht über Fontane-Texte oder so beugte. Nun sah er also diese Massenkommunikation, sah das rein konsumierende Publikum, das auf dem Sofa sitzt und sich häppchenweise äh, diese Abendnachrichten zuführen lässt. Nun stellt Habermas Wüste Geräusche fest im Internet und sagt, nun, jetzt ist ja alles durcheinander. Also es war ja eigentlich schon relativ schlimm, dass äh, da ein paar Fernsehmoderatoren häppchenweise die Welt erklärt haben und das Publikum hat geschluckt. Und jetzt sind wir in der Stufe angekommen, wo das Publikum noch nicht mal mehr schluckt, sondern plötzlich sowas sagt wie, ach, Corona gibt es ja gar nicht. Und wie gehen wir also dann damit um? Ich würde sagen, das ist äh, eine Aufgabe, der man sich natürlich nicht entziehen kann. Und das ist auch eine Frage, das wird dann gern mit Spaltung der Gesellschaft oder irgendwas beschrieben. Aber das ist für mich auf jeden Fall nicht der Punkt, an dem ich diese Schlussfolgerung von Habermas mitgehen würde. Dann lieber wieder zurück zum alten Gatekeeper-System oder versuchen wir, ein Gatekeeper-System in den sozialen Medien, im Internet zu etablieren. Denn äh, dann kommen wir eigentlich äh, so in ein Reich des kleineren Übels, das mir einfach zu wenig ist. Und ich würde sagen, ja, es gibt dieses Problem, aber vielleicht ist dieses Problem auch eines, das wir jetzt die ganze Zeit vor uns hertragen. Und wir können aber auch feststellen, vielleicht haben sehr viele Leute schon immer sehr komisches Zeugs geglaubt. Jetzt drücken Sie das nun mal im Internet aus. Aber ob das wirklich jetzt zu dieser großen Bewegung führt, dass äh, zwischen wahr und falsch und all dem nicht mehr unterschieden wird, das würde ich äh, zumindest für deutsche Verhältnisse äh, stark in Zweifel ziehen, äh, sondern wir brauchen da äh, glaube ich gar nicht so panisch drauf reagieren, weil sonst können wir eigentlich nur an so einen Punkt äh, anlangen, wo wir sagen, okay, ja, bevor die Leute jetzt anfangen, an Verschwörungstheorien zu glauben, dann nehmen wir wieder uns alle an die Hand, hegen uns selbst auch ein und dann machen wir äh, klassisches Fernsehen und äh, machen dann äh, klassische Zeitung. Und da würde ich sagen, äh, dann fallen ja äh, linke Positionen ganz schnell wieder äh, irgendwo hinten über. Mhm. Arne, du hattest dazu gleich eine Intervention. Ja, ähm, also ich äh, würde auch sehr ungern wieder zurückkommen zu der guten alten Zeit, wo die Chefredaktionen entscheiden, was äh, wahr und falsch und was wichtig ist. Und ich glaube auch, dass sozusagen nur, weil wir das jetzt im Internet besser sehen können, was die Leute für Quatsch glauben und sagen, dass das nicht bedeutet, dass es das vorher nicht gegeben hätte. Aber ähm, äh, also angesichts der Schwurbler-Demonstrationen, die wir gerade so erlebt haben, würde ich sagen, also irgendwas tut sich da aber schon und das finde ich nicht so gut, was sich da tut. Das heißt, da gibt es bestimmte, sagen wir mal, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, kann man das jetzt Blasen nennen oder nicht, aber in sich abgeschlossene große Teile der Gesellschaft, die anfangen, sehr seltsame Sachen erstens zu glauben und zweitens dann aber auch auf die Straße zu gehen und diese sehr seltsame Wahrnehmung der Wirklichkeit ähm, durchsetzen zu wollen mit äh, einiger Militanz und rechtsradikaler Unterstützung. Und da würde ich sagen, das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr problematisch und die hat, glaube ich, schon auch und sicherlich nicht nur, aber auch ihre Ursache mit da drin, dass, äh, dass es da Diskursräume gibt in diesem Internet, wo, wo echt Sachen passieren, wo also ich mich jedenfalls immer noch frage, wieso, was ist da los, wieso glauben die den Quatsch? Und das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und was heißt das eigentlich? Und was hat das Internet damit zu tun? Und, ähm, und, und sozusagen, was wäre, was wäre die Schlussfolgerung daraus? Ich habe da auch kein Patentrezept dafür, aber ich würde schon auch sagen, dass sozusagen, und das hat touchiert so ein bisschen, und ich meine, wahrscheinlich haben jetzt hier nicht alle Habermas gelesen, nehme ich mal an, äh, und das finde ich auch gar nicht nötig, aber das lässt sich ja so ein bisschen erläutern. Also das, das ähm, hat dann schon auch ähm, so ein bisschen was äh, damit zu tun, was Leute eigentlich... Äh, präsentiert bekommen an, an Inhalten und jetzt alle sozusagen haben wir ja auch gerade diese Diskussion, faktenbasierte äh, Politik ähm, rund um Corona hat das eine ganz große Rolle gespielt und das muss mehr faktenbasiert sein, weil die Leute sozusagen, also weil das ist alles total konfus, was inzwischen alles so an, an Informationen unterwegs ist und auch Politik ist total konfus und die muss stärker faktenbasiert sein. Ähm, und worauf ich hinaus will, so ein bisschen ist, dass ich ähm, glaube, Chefredaktionen und die drei wichtigen Zeitungen sind es nicht. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie mal zu was kommen müssen, wo einfacher, na, ja, einfacher nicht, aber wo überhaupt mal wieder so ein bisschen klarer vermittelt wird, was ist, was stimmt und was nicht. Und das sage ich mit ja. sehr, großem, sehr großer Vorsicht, weil ich auch nicht, also die objektive Wahrheit glaube ich auch nicht ja. dran. Aber es muss einfach sozusagen besser, glaube ich, nachvollziehbar sein, was komplett frei erfunden ist und was nicht. Und, und, und dann sozusagen, das ist jetzt der öffentliche Diskurs. Und dann haben wir auch noch die Geschichte mit den Plattformen. Da kommen wir vielleicht auch noch mal dazu. Was ist eigentlich deren Verantwortung und wie könnte das aussehen? Oder so habe ich auch kein Rezept dafür, aber also jedenfalls, das ist schon anders als vorher. Ich würde sogar mit Habermas, gegen Habermas argumentieren. Und zwar beklagt er in Strukturwandel der Öffentlichkeit in den 60er Jahren, dass wir nur ein konsumierendes Publikum haben. Dieses konsumierende Publikum, das ist jetzt ins Internet hineingestoßen worden und plötzlich konsumiert es einfach so weiter und jetzt sagt aber nicht mehr äh, der Tagesthemensprecher was, sondern irgendjemand vor der Webcam, der hinten die Reichsflagge hängen hat und dann sagen ja, ist ja auch ein Video, sagt ja auch was, ist ja eigentlich wie Tagesschau nur irgendwie ein bisschen anders und dann wird das genauso konsumiert und geglaubt. Das heißt, der Schritt wäre ja eigentlich diese Kritik des konsumierenden Publikums fortzutragen jetzt in die digitale Welt und zu einem resonierenden Publikum zu kommen, wie Habermas das vorzeichnet für das 19. Jahrhundert, wo ich sagen würde, dass es jetzt, technisch zumindest, am ehesten möglich ist, ein solch resonierendes Publikum über die kleinen Salons hinaus tatsächlich zu realisieren, dadurch, dass sich Menschen auf Discord Zusammentreffen miteinander reden, dass es Twitch-Streams gibt, dass es wirklich einen Austausch geben kann, dass also eine äh, Salon-Situation geschaffen wird äh, im Internet. Und deswegen glaube ich, muss man eigentlich in ein resonierendes Publikum äh, auf, darauf setzen, denn dieses ist dann auch gefeit. Zum Beispiel vor solchen Verschwörungstheorien, die da lauten, Bill Gates macht das eigentlich nur, weil der reich werden will durch Impfungen und man könnte mit einem bisschen ökonomischen Wissen, also mit eine Aufklärung, die man da erfahren hat, ja schon sehr klar sich denken eigentlich, naja, so ökonomisch bringt das Bill Gates wirklich sehr wenig mit den Impfungen. Da verkauft er lieber noch irgendein Windows, was nicht so richtig funktioniert. Und das ist aber eine äh, Sache, die sehr ausgeblendet wird. Und wenn man jetzt äh, wieder so äh, in, in wahr und falsch, äh, falsch denkt, dann muss man auch aufpassen, äh, dass man nicht in so einen merkwürdigen Positivismus hineintappt, denn äh, die Frage ist ja dann äh, auch wiederum, äh, wie neutral sind diese Fakten, beziehungsweise äh, wie kann ich zwar die Fakten nehmen, aber sie gänzlich anders interpretieren. Also ich kann zum Beispiel die Corona-Fakten äh, nehmen äh, nach der Impfung, für junge Leute, hätte man zum Beispiel auch die Schlussfolgerung äh, draus ziehen können, alle Leute unter 35 brauchen keine Maske mehr zu tragen, sobald sie geimpft sind, und zwar nirgends. Das kann ich aus den Zahlen auch ableiten, wenn ich das möchte. Und wer sagt mir jetzt, Ah ja, aber genau das ist aber jetzt die falsche Antwort, die falsche Ableitung daraus. Da kommen wir in Schwierigkeiten. Das hat man ja gesehen beim Streit der Virologen, Streeck, Kekulé, Drosten. Da haben wir ja nur mit drei Leuten zu tun gehabt und hatten schon bei vielen Punkten divergierende Meinungen. Nicht grundsätzlich, da hat niemand das Virus geleugnet, aber die Umgangsweise war doch von allen drei eine andere. Und man kann gar nicht rückblickend nur sagen, der eine hatte aber immer recht. Vielleicht doch nicht ganz. Ich glaube, bei Streeck lässt sich schon nachvollziehen, dass er ziemlich häufig Unrecht hat. Aber das sollen die Faktenchecker mal unter uns ausmachen. Ich, ich, ich würde nur, klein, um der Tagesordnung zu folgen, ähm, wir überspringen jetzt einfach mal Punkt 2, zwei gleich in vier, weil diese Fake-News-Debatte schon mittendrin ist und ich glaube, das macht total Sinn. Ähm, du hattest ja von eben gesagt, sozusagen, dass es, äh, dass es jetzt so wie einen, einen digitalen Salon gibt. Ne? Äh, wie seht ihr das? Ist das, ist das die Angst der, sozusagen der bürgerlichen Mittelschicht jetzt und, und der, der alten Gatekeeper ein bisschen Kontrolle zu verlieren? Ähm, ja. Und aber wo ist das äh, sozusagen? Das ist ja ein Stück weit bedrohlich. Ähm, aber wo, wo, wo steht die Linke da drin? Wo sind unsere Chancen als Linke in diesem naja in dieser Erosion von von von, von, von Hegemonie, die, die sich da ja auch irgendwie wieder stellt, was für Chancen haben wir Linken, ähm, willst du vielleicht mal versuchen, was gibt es sozusagen an linken Aufbrüchen in, in, in linke Bewegungen und so, was haben die für, wie haben die, ähm, wie nutzen sie diese, diese, diese Brüche oder gibt es da sozusagen Beispiele, wo das erfolgreich gelingt, da auch Herausforderungen zu stellen? Also du meinst jetzt bezüglich ähm, linker Bewegung Den, ganz allgemein? Also um diese digitale Öffentlichkeit so ein Stück weit an sich zu reißen und die, die, ne, du hattest eingangs ja ein paar Beispiele genannt, mhm. ähm, was, was sind die also was sind Chancen, die wir auch als Linke dadurch haben, mhm. dass dieser bürgerliche Salon nicht mehr ähm, sag ich mal mit so einem Eintritt, in dem das hergestellt wird, die öffentliche Meinung, ähm, dass der nicht mehr verschlossen hinter verschlossenen Türen stattfindet oder nur mit mhm. unglaublich hohen Zugangsmöglichkeiten? Ich, ich habe immer schon gerade mit diesem Salon so ein bisschen ein Problem, weil ich ein anderes Öffentlichkeitsverständnis habe. Ich denke ja nicht, dass es eine Öffentlichkeit gibt. Das habe ich ja am Anfang versucht klarzumachen. Das ist ja auch diese Kritik an Habermas. Ähm, sondern dass es verschiedene Öffentlichkeiten gibt und dass diese aber eben miteinander in so, einem, ja, in so einem Kampf stehen um die Deutungshoheit. Und das Problem wäre ja nur, wenn keine Durchlässigkeit mehr also demokratietheoretisch, wenn keine Durchlässigkeit mehr zwischen den einzelnen Ebenen von Öffentlichkeit wären. Ne? Das ist so ein bisschen anderes Verständnis. Was jetzt, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, aber es ist, glaube ich, ein bisschen wichtig ähm, zu verstehen, wie ich jetzt das beschreibe, was ich da so für Wandlungsprozesse oder für Möglichkeiten sehe. Ja, natürlich. Also es ist ja ganz klar, dass wir haben das, wir haben ja hier schon verschiedene Studien jetzt in dem Projekt, wir, sage ich jetzt schon, ihr habt verschiedene Studien in dem Projekt durchgeführt, wo ja eben gezeigt wird, dass es eben auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube sehr viele ähm, so Angebote gibt die da eben versuchen, von links oder von emanzipatorischer Seite aus etwas entgegenzuhalten. Und da gibt es ja auch ganz andere, wir haben bis jetzt immer nur über so Aufklärung gesprochen. Ne? Da gibt es ja, es gibt nicht nur, dies, es geht ja nicht nur darum, ich habe am Anfang angefangen, von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu sprechen, aber es ist ja nicht nur eine, Polit eine linke Politik oder eine emanzipatorische Politik, wenn ich nur Aufmerksamkeit von Themen will. Ich will ja auch ein Ziel erreichen. Und wir haben jetzt gerade immer von dem Ziel, Information, Wissensvermittlung, aufklärung gesprochen es geht ja aber auch darum zu vernetzen menschen zu agitieren zu, zum partizipieren zu bringen zu mobilisieren ist ein ganz wichtiger punkt und da, da bieten natürlich zum beispiel soziale möglichkeiten ganz tolle anknüpfungspunkte gerade auch zu mobilisieren würde ich sagen ähm, oder zur wissensvermittlung haben wir schon drüber gesprochen ähm, ich glaube, ich kann jetzt nicht so auf die ganzen einzelnen Punkte da eingehen. Ich habe jetzt gerade noch mal, es ist mir jetzt gerade so, Anne, mit dir in den Kopf gekommen. Ich habe das jetzt so also als so einen visuellen oder einen digitalen Aktivismus wäre das ja so, dass man digitale Medien nutzt, um gesellschaftliche und politische Veränderungen herbeizuführen. Das bezieht sich dann nicht nur auf die, auf die Aktivitäten, auf einem Medium selbst, selbst, also so Klicktivismus oder so, darum geht es ja nicht, sondern dass man diese Medien nutzt und die auch in größere Kampagnen ein einordnet. Also zum Beispiel Seebrücke oder so macht es ja sehr stark, dass es eben nicht nur auf einem Medium ist, sondern dass man das Medium nutzt, um eben ja andere Dinge zu erreichen. Und gerade dann sehe ich da eben, und da kommen jetzt wieder diese Öffentlichkeitsebenen ein bisschen rein, Chancen, weil dann habe ich eben auch nochmal eine bessere Möglichkeit, vielleicht doch wieder auch diese Massenmedien, die klassischen, anzusprechen, weil die haben ihre Macht nicht verloren. Da findet so, die haben ihre Autorität, die Deutungshoheit verloren, aber nicht ihre Macht. So. Und, aber da steht dann eben die Chance auch da. Sozusagen wieder stärker Anschluss zu kriegen. Und ich habe die Möglichkeit, eben auch Leute zu erreichen, die sich vielleicht noch nicht dafür interessiert haben für das Thema. Eben in einer loseren Kopplung, aber vielleicht klappt es dann ja irgendwann auch die mal in, in stärker organisierte Bewegungen hineinzubringen. Ich sehe da auf jeden Fall Chancen. Ich sehe auch viele ähm, Probleme, aber das wären jetzt erstmal so die Frage nach den Chancen. Das Findest scheint mir auch sehr ganz, wichtig ganz, ganz äh, zu sein, äh, zu sagen, dass äh, die nicht verschwunden sind, äh, die großen medienhäuser ja, ja. So die haben so. nicht jetzt alle gesagt war eine schöne zeit AD, sondern man kann eigentlich auch erleben Netz, ne? dass sie sehr spät aufgesprungen sind aber einen ungeheuren vorsprung sofort bekommen können wenn sie kapital in die hand nehmen Klar. denn reichweiten zum beispiel kann man ja aufbauen wie man auch um leser werben kann so kann man auch um follower werben werben wenn man genügend geld in die hand nimmt und das tun sie ja ähm, es gibt eine Frage aus dem Internet, ähm, schöne Grüße an Metal Machine auf YouTube, ähm, der, der möchte ich unbedingt stellen. Ähm, passt total gut als Anschlussfrage, Tanja, in deine Richtung. Ähm, Online-Aktivismus wird nach seiner Erfahrung immer nach eher belächelt und als nicht vollwertig performativ abgestempelt. Wie kann da Online-Aktivismus dieses Stigma äh, loswerden? <lacht> wow. Well. Ich weiß nicht, wie äh, Online-Aktivismus dieses Ding mal loswerden kann. Ich sehe das auch, dass es so ist. Ähm, ich, ich mach, aber ich finde es immer so ein bisschen äh, Du hast ja vorhin auch schon mal erzählt, von, äh, dass du jetzt auch schon länger sozusagen in diesem Medienbetrieb bist. Und ich habe eigentlich immer gesehen, dass immer wenn neues Medium kommt und neue Aktionsformen, dann haben die immer mal so ein bisschen, werden belächelt und irgendwann geht es dann so in den ganz normalen ähm, Alltag über. aktivistisch Ich kann es nicht sagen, wie sich das ändern lässt, ganz und gar nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hast du da, Wolfgang, ich sehe, du hast vielleicht eine Idee. Ich denke, wenn wir wirklich über Aktivismus sprechen, dann müssen wir erkennen, dass Aktivismus auch immer meint, und da hat Judith Butler sicherlich recht, dass äh, Körper im Raum sind. Und wenn... Online-Aktivismus nur so aussieht, hier nochmal gerade was liken oder einfach teilen und das war es dann. Wir haben mal kurz Awareness geschaffen, dann macht er sich eigentlich ist sehr bequem und dann weiß man auch gar nicht, gut, irgendwo wird dann auch eine Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, aber viel mehr passiert da nicht. Wo aber Aktivismus wirklich stattfinden muss, der was verändern will, also nicht so, dass wir alle mal kurz dran gedacht haben, sondern dass wirklich etwas verändert werden soll, da müssen diese Körper sich in den Raum bewegen. Das heißt, da muss es Demonstrationen, Streiks, was auch immer geben. Und das können wir aber beobachten, dass das ausgehen kann von den sozialen Medien, aber es darf, glaube ich, und das ist ja auch schon eine Lehre aus der Arabellien, da sind wir im Jahr 2011, die man erkennen muss. Also diese Lehre muss man ziehen, dass man immer über das Digitale dann auch hinausgehen kann. Sonst funktioniert das nur sehr partiell, dieser Aktivismus. Und da sieht er meistens so aus, dass man irgendein Unternehmen schämt oder so. Das kann dann mal funktionieren. Aber vielleicht ist das auch eigentlich... Ein bisschen lachhaft nur solche Mini-Aktivismen zu machen. Also, das war ja auch das, was ich gemeint habe, dass es nicht nur um Politik in sozialen Medien geht, sondern mit sozialen Medien. Ne? Dass wir sie benutzen, um eben gesellschaftlich etwas zu verändern. Aber ja, vielleicht musst, müsste das nochmal, weil es ging ja eigentlich in der Frage darum, wie kann man dieses Stigma über, überwinden, dass man vielleicht noch mal deutlicher macht, dass es eben um mehr geht als um dieses Online mal eine Petition anklicken, sondern dass es in sozialen Bewegungen eben auch verankert ist und ähm, ja eine breitere Bewegung eigentlich ist und es nicht nur um dieses irgendwo mal was anklicken geht. Aber ist das nicht so ein ähnliches Gegen, also so eine Kritik der Performativität, ähm, was sozusagen mal vom klassischen Aktivismus manchmal gegenüber dem Schreiben auch schon geäußert wurde, also in dem klassischen Schreiben gedrucktes Papier, äh, sozusagen, das, das verändert auch die Wirklichkeit gar nicht, wieso... Also ist das nicht ein, auch ein verkürzter Begriff von gesellschaftlicher Praxis und auch, auch äh, politischer Praxis, die, die sozusagen so auf so eine ja, vermeintliche Materialität äh, setzt? Also ich meine, ob ich das Shaming von Rheinmetall ähm, äh, die habs es verdient ähm, so ob ich ob ich das jetzt nun digital mache oder da mich vors das Werktor stehle, stelle ähm, das ist doch ist doch jetzt irgendwie in der Frage ich will damit im Zweifel ein Bild produzieren was irgendwie rumgeht und was zeigt das ist ein Problem und ob ich das jetzt nun primär digital mache ähm, Proteste gegen die Rheinmetall-Hauptversammlung. Oder anderes ist doch eigentlich egal. Also was ist das, ist das sozusagen ein bisschen anachronistisch, diese scharfe Differenz zwischen, mal, realem Aktivismus und Netzaktivismus zu machen? Oder ist das, oder wo seht ihr die, wo seht ihr die Besonderheit von, von, von mal, kollektivem Aktivismus miteinander? Ähm, also bis vor einer halben Minute wollte ich sagen, ich verstehe den Unterschied nicht. Aber als du gesagt hast, realer Aktivismus, da ähm, dachte ich, das geht nicht. <lacht> also äh, äh, es gibt nicht den realen Aktivismus und den digitalen Aktivismus. Das halte ich für großen Quatsch. Also real meine ich jetzt hier körperlich. Ich weiß, was ich du meinst. Ja, <lacht> aber das halte ich also sozusagen. Also ich, ich, also für mich gibt es diese Trennung nicht. Ich finde. Ich habe die Frage vorhin nicht richtig verstanden, weil für mich tatsächlich gibt es nicht diese Trennung zwischen es gibt da die digitale Welt und da gibt es einen Protest und dann gibt es die analoge Welt, so würde ich das sagen, also die physische, die zum Anfassen, und die ist eine andere. Ich erlebe das tatsächlich auch nicht so, dass das diese Trennung gibt. Und für mich ist es aber sozusagen, also ich reagiere so ein bisschen auf den Begriff real, weil das Digitale für mich nicht, nicht real ist. Und ich glaube, diese Denkweise, die ist vielleicht auch schon so ein bisschen die Ursache eines Problems. Und also so in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, in der Regel sind das ja, also ist das einfach miteinander verknüpft, also reine Online-Petitionen, wo nie jemand für auf die Straße gegangen ist, sind in der Regel nicht besonders erfolgreich. Das ist, glaube ich, einfach mal so. Und es gibt aber eben auch ganz, ganz viele Fälle. Also ich weiß nicht, die lange Zeit erfolgreichste Online-Petition, die es gab. Da ging es um Internetsperren. Das ist auch schon ewig her. Ein Projekt von Ursula von der Leyen, als sie noch Familienministerin war. Und das ist aber auch gekoppelt gewesen mit Demonstrationen. Und ich glaube schon auch, und da fehlt mir jetzt der theoretische Hintergrund, warum das so ist, aber mein Eindruck ist, Politik verändert sich, wenn Leute auf der Straße stehen. Also wenn irgendwo ne, da, der Körper und Butler und so weiter, aber also das, das ist schon nötig. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Ich glaube, das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass parlamentarische Politik unglaublich, konservativ ist in der Art und Weise, wie sie funktioniert, also dass die Leute auf der Straße brauchen, bevor sie das als relevant betrachten. Aber es gibt natürlich eben auch Sachen, die begleitet werden oder erst mal gestartet werden über Online-Formate und wo sich Leute dann darüber aber auch finden. Das ist so ein bisschen das, was Katja gesagt hat. Darüber entstehen ja dann auch erst ähm, Bewegungen, äh, Communities, also sozusagen auch die Kontakte, die dazu nötig sind, um irgendwann ähm, sich dann eben auf der Straße oder in der Hauptversammlung oder irgendwo wiederzufinden, das... Ähm also ich ich kann das ich, ich finde die Trennung so ein bisschen künstlich. Ich wollte die Trennung auch gar nicht machen. Ich wollte ja genau sagen, dass es, dass es, dass es nicht darum geht. Ich habe da auf, diesen, auf diese Kritik und ich hatte diese Frage so verstanden. Es gibt immer diese Kritik an diesem Klicktivismus, dass Leute sagen, ja, das bringt ja gar nichts, weil das keine, keinen Einfluss auf Entscheidungsprozesse, auf, auf, auf, so, auf gesellschaftlichen Wandel hat. Und ich wollte ja genau sagen, dass es darum geht, dass das verbunden ist. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Eine andere Sache mir dazu auch noch einfällt, die ich interessant finde, ist, dass es ähm, na, so für gefühlt, würde ich sagen, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ähm, dass er deutlich spürbar wurde, dass äh, der, der, der traditionelle Journalismus plötzlich anfing, das Netz so richtig wahrzunehmen. Vorher gab es gewissermaßen Online-Aktivismus, die waren irgendwo, und dann gab es die traditionellen Medien, die haben ihr eigenes Ding gemacht und fanden weiterhin, dass sie gewissermaßen bestimmen, was die Wahrheit ist und was hier wichtig ist und was relevant ist. Und irgendwann gab es dann so einen Kipppunkt, wo plötzlich ist total schick war, äh, und äh, für, für die JournalistInnen, wenn die berichteten, was das Netz sagt, ähm, und was sich bei Twitter gerade so tut. Also das waren so diese, wir hatten jahrelang äh, so Momente, wo es erstmal nicht ging, dass die Tagesschau einfach irgendwelche Videos aus dem Netz tatsächlich als reale Quellen übernimmt. Und irgendwann tat sie das dann, und dann stand da dran Quelle Internet. Das war ähm, ähm, irgendwie auch sehr bizarr, aber das war so die langsame Bewegung dahin zu sagen, dass was da im Netz passiert, das ist schon auch relevant. Ähm, und es gab dann so eine Weile, äh, wo es ausreichte, ein kleinen Dynamik bei Twitter zu entfalten, um damit wirklich auch auf großen Medien äh, äh, Webseiten zu erscheinen und auch schon mal bis in die Tagesschau zu kommen. Und ich glaube, an der Stelle hatte ich den Eindruck, da haben sich so ein paar Leute, die gerne was bewegen wollten, dann vielleicht auch mal so ein bisschen bequem gemacht. Weil da reichte es dann plötzlich, dass man den Kontakt zu den wichtigen Journalisten bei Twitter hatte, die dann darüber berichtet haben, weil die wiederum in ihrer Redaktion dann die dynamischen jungen Leute waren, die mit dem Internet umgehen konnten und schneller als andere auch Infos hatten, aus denen sie Artikel machen konnten, was so die alten JournalistInnen nicht so gut konnten das war so ein kurzer Moment, wo sich diese beiden Welten sehr stark berührt haben. Und das hat jetzt aber seit ein paar Jahren auch wieder nachgelassen. Also inzwischen wird nicht mehr darüber berichtet, was bei Twitter gerade so los ist. Also das ist, hat keinen Nachrichtenwert mehr. Und ich finde, darüber lohnt es sich durchaus auch nachzudenken. Also dass das sozusagen nicht immer nur in eine Richtung geht, sondern dass das so ein Auf und Ab auch gibt in dieser Dynamik und in der Bedeutung, die das dann bekommt. Ich würde eher sagen, es gab eine Zunahme. Zwar wird jetzt nicht mehr berichtet darüber, dass auf Twitter diskutiert wurde, sondern wir haben jetzt eigentlich die Konstellation, dass Journalisten alle bei Twitter sind und glauben, dass das die Welt ist. Das heißt, was bei Twitter diskutiert wird, ist das, was dominant gerade in der Gesellschaft stattfindet. Fragt man dann mal seine Eltern oder Onkel, Tanten, dann haben die davon noch nie was mitbekommen, wissen auch eigentlich gar nicht... Wer Jan Böhmermann ist, ist das der mit dem ich Herzblatt? Nee, nee, das ist dieser andere. Also ich würde sagen, das war so vor ein paar Jahren, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also, in meiner diese gesamte, Wahrnehmung. Die, die, die, die gesamte, ähm Corona-Berichterstattung war ganz stark getrieben dadurch, wie Twitter sich dazu verhält und ähm, für was man jetzt gerade votiert, nochmal ein Lockdown oder so, das war immer sehr stark über Twitter-Kampagnen äh, lanciert. Also mit Kampagnen meine ich jetzt nicht, dass da irgendjemand dahinter steckt und da eine Kampagne lostritt, aber dass das sehr schnell geht, wenn ein paar Reichweiten starke Profile das machen. Wir können auch erleben, dass ähm, ab einer gewissen Followerzahl bei Twitter gibt es den Buchvertrag. Es ist so und wir wir können eigentlich auch bei den Talkshow-Gästen am Abend sehen, es ist eingeladen, wer vormittags noch mal was erzählt hat zu dem Thema auf Twitter. Also ich glaube, das hat eher zugenommen, diese Tendenz. Und ich würde eine kleine Ehrenrettung mal für die Zeitung machen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja immerhin eine Zeitung war, die überhaupt die Diskussion über die Digitalisierung und über Dinge, über die wir heute sprechen, wie Plattformkapitalismus zum Beispiel, vorangebracht hat. Und das war die faz unter Frank Schirmacher. der großartige Frank Schirmacher hat nicht so wie viele Feuilletonisten gedacht, ich mache hier meine Literaturkritiken und dann ist gut, sondern er hat eigentlich erkannt, dass da das Interessante sich gesellschaftlich abspielt und hat dann diese ganzen Leute wie Jewgeni Morozov, Yvonne Hofstetter, Shoshana Zuboff, alle zur FAZ als Gastautoren geholt. Und dort fand dann die große Debatte über die Digitalisierung statt, die eigentlich von den Leuten auf äh, den Plattformen oft nicht geleistet wurde. Also Kritik gab es da schon im Feuilleton, aber auch von Leuten, die wirklich was davon verstanden. Also nicht nur die traditionelle Kulturkritik, die sagt schlimm, schlimm, was im Internet läuft, sondern man hat wirklich diese Leute, die Ahnung hatten, dort als Gastautoren zu Wort kommen lassen und hat Debatte im Feuilleton veranstaltet über das Internet. Ja, also vielleicht, ich glaube ja. Trumps Präsidentschaft war ja so ein bisschen so ein, so ein Peak manchmal, hatte ich den Eindruck, dass äh, da irgendwie über seine Twitter-Absonderungen ähm, da irgendwie im, auch schon richtig Politik gemacht wurde. Aber es ist sicherlich auch ähm, interessant, sich nochmal anzugucken, ähm, wie, wie entwickelt sich das weiter und dieses, ob es an diese Wellenförmigkeiten da nochmal stärker geht. Ich würde jetzt nochmal vielleicht ähm, in die Richtung nochmal umschwenken in der Diskussion ähm, die Frage, was bedeutet diese Plattformisierung? Was bedeutet Kommodifizierung, also in Wertsetzung von Öffentlichkeit? Und was hat das, also was ist sozusagen die ökonomische Grundlage von dem, was, was wir hier sprechen? Ich habe jetzt ein paar Zahlen mal rausgesucht, die ganz interessant sind. Die, die Marktkapitalisierung der, der, der großen Konzerne, Microsoft, Apple, Google, Amazon, sind 5 Billionen Dollar. Das ist so der Wert der japanischen Börse etwa und ein Jahresumsatz von von 1,4 Billionen im letzten Jahr auch noch mal gigantisch gestiegen ähm, und die Zahlen sagen dass es zum Beispiel an den an das Anteil an den an dem Aktienwert sondern das 20 Prozent des gesamten Aktienwerts in den USA so eine Konzentration gab es noch nie also so eine Bedeutung ähm, auch eine ökonomische Macht in, in, in sozusagen auf so wenige Firmen das hat, glaube ich, nicht mal Rockefeller zu seiner besten Zeit geschafft. Und diese Frage, was, was, sind, was haben sich da eigentlich für digitale Oligarchien gebildet? Wir haben ja sozusagen jetzt lange darüber spekuliert, dass, ob Elon Musk, der sozusagen Tech-Gigant, sich Twitter holt und, und vielleicht lässt das jetzt doch fallen oder will noch mal besser verhandeln. Aber letztlich sind ja einzelne Leute dann sehr, sehr, sehr wichtig darüber geworden, was, wie, also was, wie die Grundlagen sozusagen gelegt werden. Ähm, Anne, was, was, was, was glaubst du, ähm, was bedeuten diese sozusagen Machtkonzentrationen in diesen, in diesen großen Firmen äh, für, für eine demokratische Auseinandersetzung? Also siehst du da was siehst du da als Herausforderung für, für dich jetzt erstmal und für uns als, als Linke, die jetzt darauf schauen, dass es so eine gigantische ähm, Macht- und Kapitalkonzentration gibt? Das, also ich würde jetzt fast sagen, das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Aber vielleicht denke ich jetzt auch mir die Antwort zu einfach, wenn die, das, was wir als öffentliche Auseinandersetzung und, und notwendigen Bestandteil von, von Demokratie betrachten, auf einer von einem Unternehmen kontrollierten Plattform stattfindet, die entsche, also das entscheiden kann, was dort wer zu sehen bekommt und was man dort sagen kann und was nicht, dann finde ich, ist das eigentlich die Antwort auf die Frage. Also dass das geht eigentlich nicht, das Unternehmen, das Mark Zuckerberg oder fast jetzt Elon Musk oder weiß ich wer, entscheidet, ähm immer und äh, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber doch mehrheitlich an US-amerikanischen Wertevorstellungen äh, entlang orientiert, also bezogen auf zum Beispiel Nacktheit oder solche Sachen, ähm, was, was okay ist in der Öffentlichkeit von sich zu geben und wie Diskussionen stattfinden, das, das ist ja eigentlich komplett inakzeptabel. Ähm, wäre wäre jetzt so meine banale Antwort da drauf. Das Problem so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, was wäre jetzt die linke Antwort da drauf und äh das Problem ist, wir werden das ähm, nicht so schnell abschaffen können mit diesen Unternehmen, weil wir auch, aber äh, sozusagen das Gegenmodell, was wir jetzt gerade haben, da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, sind Versuche, äh, das Netz zu regulieren. Also diesen Unternehmen dann doch immerhin äh, vor bestimmte Vorschriften zu machen, wie sie ihre Plattformen zu regeln haben, wer Zugang zu bestimmten Sachen hat, sehr, sehr mühsam. Da lassen die sich nicht reingucken. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, eine staatliche Regulierung von öffentlicher Diskussion ist jetzt auch nicht mein Wunschtraum von dem, als was ich als Linke gerne... Als, als Möglichkeit habe, wie, wie ich mich irgendwo äußern kann, weil wer dann da äh, äh, auch mit gleich unter die Räder kommt, ist dann auch relativ deutlich. So, da fehlen, glaube ich, mehr genau diese Überlegungen, was könnte es, was könnte es denn dann eigentlich sein, aber also, dass, dass, dass ein Unternehmen das entscheidet. Und also bis hin zu, und das finde ich sehr offensichtlich, zu so Sachen, die, die agieren eben international, wir als deutscher Sprachraum sind da noch verhältnismäßig privilegiert, weil wir eine große und auch durchaus wichtige Untergruppe in dem, auf den internationalen Plattformen sind. Aber dann gibt es eben Länder mit Sprachen, die äh, ganz marginal sind und auch ökonomisch nicht so eine Rolle spielen, wo sehr viel weniger moderiert wird und wo sehr viel weniger noch eingegriffen wird, wenn es zu Aggressionen kommt beispielsweise oder Leute bedroht werden. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Ähm, was, also will ich jetzt nicht noch weiter ausführen, aber können wir auch noch ganz viel zu sagen. Du wolltest gerade antworten. Ich wollte dir noch eine Frage mit auf den Weg geben, die jetzt aus dem Netz dazu gekommen ist von Anonym. Äh, auf dem Pad fragt ähm, nach der Frage des Gatekeepings durch Algorithmen. Ähm, auch der Frage, inwieweit werden sozialkritische Themen da irgendwie beschnitten, zensiert, wie auch immer? Es wird sicherlich das eine oder andere mal zensiert. Ich glaube aber eher, dass das Problem bei den Algorithmen das ist, dass in der Regel nackte Haut bevorzugt wird, zum Beispiel bei Instagram, und es sind nicht politische Inhalte, die bevorzugt werden. Und allein durch diese Bevorzugung wird das Leuten in den Feed gespült und die anderen Dinge werden nicht so sehr sichtbar. Und das ist etwas, was ein enormes Problem natürlich darstellt. Ich glaube aber, dass wir es nicht auf diesen Plattformen mit Zensur in dem Sinne zu tun haben, dass man sagt, die Meinung ist mir jetzt nicht genehm oder zu radikal. Wir haben es mit solch mächtigen Unternehmen zu tun, du hast ja Zahlen jetzt eben genannt, bei denen es vollkommen egal ist, ob ich jetzt Marx zitiere, zustimmend, oder ob ich Hayek zustimmend zitiere. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel für das Handelsblatt schreiben würde, ein bisschen anders. Und deswegen würde ich sagen, es ist zwar furchtbar, dass das so sehr in den Händen dieser äh, Konzerne ist, aber zugleich äh, ergibt es sich für uns auch erstmal als Möglichkeit, Dinge äh, zu thematisieren, die sonst eher nicht möglich sind, weil es sie gar nicht interessiert. Wir haben vielleicht auch das große Glück, dass wir es mit US-amerikanischen Unternehmen zu tun haben, denn Free Speech ist ja nun sehr wichtig in den USA. Und das bedeutet auch, dass alle Positionen vorkommen können, bis hin zu Positionen, die wir hier gar nicht dulden würden oder die gesetzlich verboten sind. Ich würde so weit nicht gehen wollen, dass ich das alles toll finde, aber zumindest gewährleistet dies, dass eine Meinungspluralität an sich möglich ist die wir sonst in dieser weise nicht so finden also wir können ja einfach mal uns talkshow besetzungen oder so ansehen und dann sehen wir einfach dass eine größere pluralität da ist oder äh, nun äh, fehlt heute alex Demirovic, aber er wird wahrscheinlich seine fernseheinladungen auch an einer hand abzählen können in äh, seiner langen laufbahn äh, während er da im internet tatsächlich viel mehr möglichkeit hätten, hätte mit seiner position und das glaube ich müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Das zeigt aber auch, in welch marginaler Situation wir sind, dass sie sagen, die sind uns eh nicht gefährlich, lasst die ruhig was von Marx erzählen. Das ist aber eine grundsätzliche Schwierigkeit vielleicht für die Linken. Aber ich würde sagen, dass äh, wir da zwar lamentieren können und man kann auch nachdenken, wie man äh, Formen der Vergesellschaftung etabliert, aber zunächst einmal äh, kann ein das auch hoffnungsfroh stimmen, äh, zumal äh, die Alternativplattformen aus anderen Ländern äh, definitiv repressiver sind, was Inhalte anbelangt, wenn man mhm. an China denkt. Da können, kann ich euch noch mal gerne, und vielleicht könnt ihr das im Chat auch noch verlinken, wir haben ja diese Studie zu TikTok gemacht, die wird morgen auch noch mal intensiver äh, vorgestellt. Chris Köver und Markus Bösch haben die für uns gesch geschrieben. Und dort wird das nochmal gen relativ genau aufgezeigt. Sie eher mit so einem kuratierten Feed arbeiten, der ähm, tatsächlich gut ist, ähm, weswegen er wirklich irgendwie nach Interessen äh, sortiert und so, aber ähm, politisch natürlich noch mal enger gefasst wird. Ähm, Anne, du hattest eben schon mal ein bisschen angedeutet, mit der Frage von Regulierung und so ähm, also der, der Plattformmacht, ähm, was für was für Perspektiven äh, siehst du da, siehst du da ähm, in, in Europa, in den USA äh, aufkommen jetzt nicht en Detail, aber die Frage, kannst du sagen, was die was die was der Kern der Auseinandersetzung ähm, so zwischen, zwischen den großen Tech-Unternehmen und dem politischen dem politischen System so ein Stück weit darstellt? Ähm, ja, also so ein bisschen, <lacht> ähm, obwohl man da, ja egal, also es gibt ja einerseits sozusagen die deutsche Regulierung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, das äh, vielleicht den einen oder anderen schon mal begegnet ist, spätestens dann, wenn man irgendwelche Nazi-Inhalte melden will und dann bei Twitter angeben muss, wollen sie das jetzt nach NetzDG melden oder nicht und dann denkt man so, was ist das? Und das erläutert dann auch gleich schon so ein bisschen das Problem, dass nämlich die Plattformen diese Regulierung echt nicht haben wollen und es deswegen möglichst kompliziert machen, mit dieser Regulierung irgendwie umzugehen. Also es ist wahnsinnig schwer für Leute, die Plattformen benutzen dort Gehör zu finden, zum Beispiel. Also wenn ich von irgendwem bedroht werde oder wenn Twitter meinen Account sperrt und ich finde, das ist völlig ungerechtfertigt, weil ich überhaupt nichts von mir gegeben habe, was äh, nicht zulässig wäre, ist es wahnsinnig schwer, äh, zu irgendwem durchzudringen, weil es überhaupt keine AnsprechpartnerInnen gibt von den meisten Plattformen bei denen ich mich beschweren könnte. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil von der aktuellen Regulierung von dem Digital Services Act oder Digitale Dienstegesetz, also das, was gerade auf EU-Ebene verhandelt wird, zu sagen, es muss, äh, es muss einfach die Möglichkeit geben, nicht so einem anonymen, nicht re reagierenden Etwas gegenüberzustehen, wenn ich als Nutzerin auf dieser Plattform äh, äh, unterwegs bin. Ähm, erstens muss es möglich sein, sich äh, gegen Bedrohungen oder Hass besser zu wehren, aber eben auch das Gegenteil zu erreichen, wenn, wenn äh, mir ungerechtfertigt irgendwas vorgeworfen wird. Das ist ein so ein Punkt. Ich habe die ganzen Details des Digital Services Acts jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber das sind also ein zweiter Punkt ist, und das finde ich tatsächlich auch ein Riesenproblem, ist, dass es im Grunde nicht möglich ist, vernünftig über die Plattformen zu reden, weil wir so wenig darüber wissen und weil es eben keinen Zugang dazu gibt, auch für, für WissenschaftlerInnen ähm, mit diesen Daten erstmal zu gucken, was passiert da eigentlich, um dann daraus zu entwickeln, was wäre eigentlich nötig an Regulierung. Das heißt, ein weiterer Teil der Debatte momentan ist, wie kann ähm, so ein Zugang zu Daten für Wissenschaft stattfinden. Also Google äh, als BesitzerInnen von YouTube beispielsweise, die sind, glaube ich, am kräftigsten bei der Lobbyarbeit oft in der EU äh, unterwegs, aber die anderen auch. Also gibt es interessante Berichte von EU-ParlamentarierInnen, äh, wie häufig die von Plattformen in den letzten zwei Jahren belagert wurden, weil die ihre Interessen dort durchsetzen wollen und... Ähm die sagen dann halt, naja, also aber das mit diesen WissenschaftlerInnen, die an unsere Daten wollen, das geht ja gar nicht. Wir müssen ja unsere NutzerInnen schützen davor, dass die hier de-anonymisiert und vor die Öffentlichkeit gezerrt werden. Das ist das Argument, was die dann bringen. Aber letztlich geht es ihnen einfach nur darum, dass sie niemanden an ihre Daten ranlassen wollen. Und das äh, wird sich mit dem Digital Services Act jetzt tatsächlich ändern. Das finde ich auch äh, vernünftig, muss ich sagen. Das finde ich ganz gut. Ähm Worum es letztlich auch geht, ist Leute vor, vor also nicht nur Kontakt zu den Plattformen, sondern dass Leute tatsächlich besser geschützt werden, die ähm, mit Hass äh, überzogen werden und bedroht werden, ähm, dass die äh, sich dort besser wehren können. Da gibt es dann auch noch so geht einerseits um die ganz großen Plattformen. Das ist jetzt auch so ein stehender Begriff: the Very Large Online Platforms oder VLOPs. Also die großen Plattformen und gleichzeitig geht es aber auch darum zu sagen, es gibt ja nicht nur die, es gibt ja auch ganz viele kleine und da passieren ja auch verschiedene Dinge, also eben zum Beispiel Reddit oder Discord oder zum Beispiel Pornografieplattformen. Da wird ganz wenig drüber gesprochen, aber da finden natürlich auch jede Menge, also verschiedene Formen digitaler Gewalt statt, dass Nacktbilder von Leuten hochgeladen werden, die davon gar nichts wissen und nie gefragt wurden, wie lässt sich sowas regulieren. Ähm ja, das ist jetzt mal so ein ganz kurzer Einblick und was die Auseinandersetzung mit der amerikanischen Politik angeht, das müsste vielleicht wer anders beantworten. Ja, möchtest du was zur amerikanischen, also Wolfgang, wolltest du noch mal sozusagen ergänzen, wo sozusagen die große Konfliktlage sozusagen in, in der USA ist oder in den USA ist zwischen wir mal, der Regulierung der Konzerne und was da die Auseinandersetzung ist ein Stück weit? Wir müssen ein bisschen ausblenden, solche Figuren wie Peter Thiel oder Elon Musk, die sehr stark für ein libertäres Denken eintreten und deshalb auch der Ansicht sind, dass der Staat sich gar nicht einzumischen habe in irgendetwas. Aber wenn man sich die anderen Silicon Valley Konzerne einmal ansieht und auch die CEOs, dann erlebt man doch immer mehr, dass man sich von diesem libertären Denken verabschiedet und eher so ein staatskapitalistisches Denken nun entfacht hat, indem zum Beispiel der Microsoft-Anwalt Brad Stone ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Tools and Weapons, in dem er vorschlägt, dass nun diese libertäre Neulandphase des Internets vorbei ist und die Silicon Valley-Konzerne sich nun mit der Politik verbünden sollen, auch nicht nur mit der amerikanischen, sondern auch mit der europäischen Politik verbünden sollen, um gemeinsam Richtlinien zu entwerfen. Das ist natürlich immer die beste Möglichkeit, um gut zu lobbyieren für die eigenen Interesse. Angesichts dieses Feindes, der da uns gegenübersteht, nämlich aus China. Denn bevor das Internet so wird, müssen wir doch jetzt versuchen, dass äh, Politik, das heißt Republikaner und Demokraten in den USA, Hand in Hand mit dem Silicon Valley etwas entwirft, das für alle gangbar ist und das unsere Demokratie, unsere Freiheit bewahrt. Das ist selbstverständlich auch ein großer Marketing-Trick. Ich glaube aber dennoch, dass man hier etwas beobachten kann, nämlich, dass wir nicht mehr diese Pionierzeit der 90er-Jahre haben, wo auch der Geist des Silicon Valley sehr stark davon geprägt war, dass man jetzt eine bessere Gesellschaft schafft, die losgelöst ist von der äh, liberaldemokratischen Gesellschaft, die immer mal wieder noch zur Wahlurne geht, sondern man schafft da so etwas wie eine unendlich partizipative Demokratie, diese Illusion hat, glaube ich, heute fast niemand mehr. Deswegen sind nur noch die äh, Rechtslibertären eigentlich auf diesem Trip, dass sie sagen, lasst uns den Staat äh, raushalten, wir machen hier was Eigenes, wir bauen auch eigene Inseln, nicht nur im Internet, sondern am Ende auch auf Erden, wo wir uns loslösen können vom Staat. Sonst aber gibt es eine große Kooperation zwischen den Unternehmen und äh, dem Staat, das führt zwar immer wieder zu Rangeleien, aber ich glaube, das ist eine generelle Entwicklung, die wir verstehen müssen. Denn wir haben jetzt, es auch mit einer Politik zu tun, die weiß, dass wir es mit digitalen Infrastrukturen zu tun haben. Und natürlich will man die weiter in privaten Händen lassen, ja? wie man ja auch sonst nichts wieder zurückführen will, sondern eher noch mal guckt, was kann man noch privatisieren. Aber man versucht jetzt doch, da gemeinschaftlich einen Weg zu finden und das wird jetzt äh, sicherlich auch noch mal zunehmen, wo äh, die Machtblöcke äh, deutlicher denn je zutage treten. Das sieht man auch daran, äh, dass zum Beispiel Facebook, die ja sonst immer alles machen, sich äh, zurückgezogen haben, dann äh, aus Russland beispielsweise. Die Frage ist ja, also es gibt ja verschiedenste neue Ableger, also true Social ist ja gegründet von Trump, nachdem er auch von Twitter gebannt wurde. Ist ja auch eine große Auseinandersetzung in den USA gewesen. Ähm, wo endet das? Wo sind quasi Gewaltaufrufe drin und so weiter und so fort? Ähm, gibt es jetzt die Tendenz, dass sich, ähm, wie Michael Seemann da so ein bisschen ein Stück weit ähm, ja, insinuiert, dass, dass, es, dass es sozusagen für die Teilöffentlichkeiten verschiedene Plattformen, gibt, auf den sie sich zurückziehen oder macht das gar keinen Sinn? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, willst du nochmal, Wolfgang, willst du nochmal nachhaken bei der Frage? Nun, Sinn ergibt es nicht so ganz. Natürlich kann man sich immer wieder irgendwelche Rückzugsräume schaffen, aber ich glaube, diese Dynamik, die das angenommen hat mit Trump und seinen Anhängern, mit seinen Gegnern, mit den linksliberalen, mit den... Linken den wirklich Linken, den äh Sanders, den, den Bernie, Bros äh, die dann gegen die Linksliberalen und gegen die Trump-Anhänger wettern. Das funktioniert natürlich nur in der Dynamik der Auseinandersetzung. Äh, da wird ja sehr hart gekämpft bei Twitter zum Beispiel. Wenn jetzt da jeder in äh, seiner Stammkneipe bleibt, dann gibt es diese Auseinandersetzung nicht mehr und dann kann man sich auch nicht mehr so daran hochziehen. Äh, wir werden sicherlich erleben, dass sich das ein bisschen mehr aufteilt für extreme Inhalte, wo man dann weiß, gut, dafür werde ich bei Twitter verbannt, deswegen kann ich das nur äh, bei Telegram oder in irgendeinem Reddit-Forum machen. Aber generell, glaube ich, wird auf diesen Plattformen, äh, auf den wenigen, das meiste stattfinden, denn so sind ja nun mal Netzwerkeffekte, dass es nur deshalb funktioniert, weil da so viele sind und weil man dann äh, sich auch gegenseitig ärgern kann. Und diese Lust scheint ja bei Rechten wie Linken ungeheuer groß zu sein ich weiß gar nicht äh, wie warum das so ist, also ich, ich mache das äh, kaum, muss ich sagen, das äh, interessiert mich nicht, mich laufend daran abzuarbeiten, aber äh, also, dass ich äh, vermutlich jeden einzelnen AfD-Politiker äh, mit Vor- und Zunahmen kenne, liegt einfach daran, dass Linksliberale äh, tagtäglich sich an den Abarbeiten bei Twitter und mir das immer wieder in die Timeline gespielt wird, obwohl äh, mir das eigentlich nicht so interessant erscheint. Aber das ist so und so gibt es dann neue Netzprominente, die eigentlich schon längst vergessen waren, dann ist dann der Star der Rechten plötzlich Erika Steinbach, weil die Linksliberalen sich tagtäglich daran abarbeiten. Ich finde das ein bisschen müßig, aber gut, irgendwie kann man natürlich auch seine Zeit vertun. Aber ist das nicht vielleicht auch eine Methode, von der man ein Stück weit lernen kann? Also ähm sozusagen sich, also so, ne, also Trump hat das ja ganz geschickt gemacht, seine erste Kampagne zielte, glaube ich, hat er die, die Werbung so geschaltet auf nicht auf seine eigenen Anhänger oder Konservative, sondern vor allem auf, ähm, sag mal, demokratisches Milieu hat er seine Werbung gezielt, um Kommentare zu bekommen, weil die Kommentare sozusagen, die Reaktionen sozusagen so hochgepusht haben, dass der Algorithmus gedacht hat, da geht richtig was ab. Ähm, Müssen wir Linken nicht einfach viel cleverer mit, mit dem Algorithmus tanzen lernen? Also, so Reich Anders macht das, der übrigens morgen hier auch ein Talk-Gast ist, der ganz gezielt sozusagen provoziert und Reaktionen provoziert, gezielt auch ein Stück weit in so rechte Bubbles versucht reinzugehen, um sozusagen durch deren Kommentare und Hass und Ärger ähm, sich algorithmisch sozusagen einen Boost zu holen. Ist das, ist das also sozusagen im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das nicht auch eine Strategie, also vielleicht nicht so eine nette Strategie, aber eine Strategie, um erfolgreich zu sein und, und die Rechten haben das doch perfektioniert, oder? Ja, wenn man jetzt so für sich eine Reichweite vergrößern will, dann geht das natürlich. Das kann man ja machen, aber mir wäre doch eher daran gelegen, dass man das Ganze nutzt, um intellektuelle Auseinandersetzungen zu haben, um politische Inhalte vermitteln zu können. Also wenn es mir jetzt nur darum geht, Reichweite herzustellen, dann würde ich das auch machen. Dann würde ich jeden Tag... Gucken, was hat Höcke, was hat Erika Steinbach gemacht und dann würde ich das nochmal äh, allen erzählen, wie schlimm das ist. Und äh, seht her, ich habe es wieder mal gesagt: äh, kein Millimeter den Rechten und dann äh, bekommt man natürlich auch immer Applaus. Also, es ist ja auch wirklich so das, das Einfachste, was man machen kann. Aber da muss ich sagen, das ist äh, intellektuell unter meinem Niveau, weil es auch nicht und, und es ist auch aktivistisch unter meinem Niveau, weil das bringt nun wirklich nichts, außer einfach nochmal sich ganz viele Klaköre dazu schaffen, wo ich sagen muss, ja, das mag vielleicht schön sein, wenn man dann einen höheren Vorschuss beim Verlag bekommt, wenn man sagt, ich habe aber 80.000 Follower, aber das ist eher, ich, das, also mich reizt das überhaupt nicht. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich der, der, der Twitter-Linken, dass sie sich viel zu sehr damit auseinandersetzen. Und wenn man sie aber dann mal zu irgendwas Ökonomischem zum Beispiel fragt, dann wissen sie eigentlich nichts, weil sie die ganze Zeit immer nur geguckt haben, ob irgendwo ein AfD-Mann wieder was gesagt hat, was Leute sagen, die in der AfD sind. Tanja, du hattest gerade so aktivierend genickt. Aktivierend genickt, genau. Nee, ich habe jetzt nur noch darüber nachgedacht. Also Ich habe das auf Instagram jetzt auch nicht beobachtet, dass linke AktivistInnen oder PolitikerInnen das machen. Sondern natürlich müssen, du hast das gesagt, mit diesem Spielen und Tanzen, mit dem Algorithmus. Klar, muss man das so. Aber eher, die haben das eher, also dass zum Beispiel bestimmte Formen und Formate geschickt genutzt werden. Aber das ist immer in Auseinandersetzung mit den jeweiligen Zielen, die damit ähm, erreicht werden wollen, die ich genannt hatte. Ne? Ob ich jetzt Aufmerksamkeit für ein Thema gewinnen will, ob ich Wissen bilden will, ob ich aktivieren will, ob ich mobilisieren will. Aber dass jemand da jetzt nur versucht, ähm, so wie du das beschrieben hast, ja, so Aufmerksamkeit zu generieren, damit ich Aufmerksamkeit habe, das habe ich nicht beobachtet. Da habe ich gerade so drüber nachgedacht und genickt. Und wie, also wie seht ihr das, wir sprechen ja sozusagen immer auch im, im Hin- und Herblicken zwischen der Linken und der Rechten, die Rechte hat ja im Prinzip oder jedenfalls leichter ihre Zugänge zu viel Geld häufig. und also, Trump baut jetzt sein eigenes Netzwerk auf, aber Rechte können natürlich auch noch anders mit, äh, mit, mit Geld und mit sozusagen mit solchen, ähm, ja, mit ihren Vorteilen sozusagen sich im Netz breit machen. Äh, seht ihr da sozusagen einen unüberwindbaren Vorteil der Rechten? Also, oder liegt das eher in der Logik der Algorithmen begründet, dass quasi so eine Polemik, Zuspitzung, emotionale Wut, ähm, dass das eher sozusagen wirksam wird. Ne? Es gab jetzt vor einer Weile eine Untersuchung, dass das Wut-Emoji fünfmal so hoch im Algorithmus ähm, wahrgenommen wird wie das Like-Emoji oder das Herz-Emoji. Ähm, und dass es im Algorithmus von Facebook zum Beispiel auch rassistische Aussagen sozusagen viel, also dass rassistische Aussagen ähm, gegen POC und Schwarz viel weniger ähm, negativ geratet werden als sozusagen kritische Aussagen Gegenüber Weißen und so, dass in den, also dass sozusagen die Macht, die Rechte haben und sie mobilisieren können, im Zusammenspiel mit sozusagen der, der Funktionalität dieser Algorithmen äh, sie in so ein Vortreffen bringen, was, was für uns sozusagen schwer ne, durch, ähm, also ne, diese Emotionalisierung, die vielen Likes, das, das, das Pushen sozusagen, ähm, das ist ja jetzt nicht so eine linke Spezialität, sag ich mal, ne, das kurz, knapp, pointiert, äh, zugespitzt, emotionalisiert, irgendwie das da haben die Rechten einen Heimvorteil, oder wie seht ihr das? Haben, haben Linke da ähm, nur noch nicht die richtigen Lehrmeisterinnen gehabt? Nun, morgen ist ja El Hotzo da, der kann ja schon ein setzen. Ich glaube aber, dass man feststellen muss, dass linke Inhalte etwas komplizierter und komplexer sind in vielen Fällen. Nicht bei allem. Manchmal kann es auch ganz einfach sein und gerade bei vielen Arbeitskämpfen kann man Dinge auf den Punkt bringen und da muss man nicht nochmal eine große Analyse vielleicht herstellen, sondern äh, da ist das Unrecht sichtbar. Und da kann es adressiert werden und so weiter, da ist es möglich. Aber sonst, wo es in die Analyse geht, wo es in die Kritik geht, das ist ja nun eine äh, per se linkse, linke Praxis, da kommt man natürlich vielleicht mit den äh, 280 Zeichen nicht mehr so ganz aus. Und da das Versprechen der Rechten immer ist, wir geben einfache Antworten auf komplexe Fragen oder zumindest ist das, das, was man von Ihnen erwartet, warum Sie gewählt werden, warum Sie Zustimmung haben, dann haben Sie da sicherlich einen Vorteil, und Sie haben auch sicherlich einen Vorteil, dass das Kapital eher auf Ihrer Seite ist und Sie da ganz andere Möglichkeiten haben, sich entsprechend auszubreiten. Also diese beiden Dinge sind auf jeden Fall gegeben. Die sind aber vorher auch schon gegeben gewesen. Also die werden dann vielleicht jetzt noch mal verstärkt durch die Netzwerke. Aber das funktioniert auch, wenn wir uns einen Wahlkampf ansehen auf dem Marktplatz. Da ist der rechte Politiker, der sagt, irgendwas zum Thema Stopp von Zuwanderung, damit die Renten sicherer sind, das ist immer die einfache und deswegen auch besser ankommende Botschaft als die, bei der man sagt Zuwanderung ist wichtig erstmal haben wir Menschenrechtsfragen zu klären, außerdem Zuwanderung, Demografie und so weiter und wenn man das alles erklärt, dann braucht man sehr viel länger und dann hat man schon viele verloren. Das ist sicherlich ein generelles Problem aber da würde ich auch noch mal sagen da kann äh, gerade äh, ein soziales Netzwerk auch sehr viel ermöglichen, weil die Chance da ist, auch auszubreiten. Wir können es im Übrigen äh, bei jemandem jetzt beobachten, nämlich bei Robert Habeck. Ähm, Robert Habeck hat ja äh, das große Problem, dass er Wirtschaft versteht, aber die Journalisten, die über ihn schreiben, es oft nicht tun. Was macht er nun? Er macht jetzt diese fünfminütigen Videos und erklärt, warum man jetzt doch aus dem Öl raus kann, mit dem Gas dauert noch. Und dann erklärt er das. Klar, so einen Wirtschaftspodcast bietet er eigentlich da an. Das Problem ist nun, dass die Fernsehmedien ja einen 90-sekündigen Beitrag machen müssen, wo Habeck 30 Sekunden zu Wort kommt und dann gibt es noch Gegenstimmen dazu. Das heißt, die Komplexität, die Habeck uns anbietet, wird dann so arg reduziert, dass man eigentlich schon sagen muss: Habeck hat es zusammengedampft und kürzer darf man es nicht machen. Und jetzt müsste eigentlich noch die kritische, journalistische Auseinandersetzung da dran gehangen werden, aber das wird nicht gegeben. Insofern zeigt aber Habeck, dass er es in den sozialen Medien machen kann, was ihm sonst, wenn er zugeschaltet wird, bei den Tagesthemen verwehrt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich den Bogen von Robert Habeck zu Alexandria. Casio-Cortez-Schlage, ähm, die wir ja hier auch nicht zufällig sozusagen in der Konferenz prominent gesetzt haben. Und die du dir ja auch in deiner Studie nochmal angeschaut hast, als vielleicht ein Beispiel, wie Linke mit einer linken, einem linken Storytelling, einer emotionalen ähm, Erzählweise es doch schaffen, ähm, einfach sehr, sehr erfolgreich zu sein, sich selbst und aber auch sozusagen die Ideen, die dahinter stehen. Ähm, zu präsentieren auf Social Media. Und was können wir denn lernen von sozusagen Leuten, also auch ähm, hier das Bernie Sanders-Meme, habt ihr wahrscheinlich alle noch, ähm, du machst gleich die Geste, ja. Ähm, äh, sozusagen, also der, wie, wie sozusagen, wie, äh, wie, wie können wir Linken da vielleicht besser von lernen, von, von Beispielen, ähm, wie können Linke da auch sozusagen mal ein bisschen in, ins Handgemenge kommen? Also ich muss, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit noch über was anderes nachgedacht. Ich finde ja nicht nur, dass es immer darum geht, wie häufig etwas sichtbar gemacht wird, weil es ist doch jetzt nicht die Frage, ob etwas besonders oft dann zu sehen ist, weil das heißt ja nicht, dass es deshalb äh, mit besonders viel Macht ausgestattet ist oder besonders viele positive oder negative Effekte hat. Ich würde da ein bisschen weggehen von diesem immer zu sagen, wir brauchen hauptsache besonders viel Aufmerksamkeit. Das ist doch eine qualitative Frage, also nicht nur, was wir sichtbar machen, wie oft, sondern wie wir Sichtbar machen, darum sollte es uns ja gehen und was wir damit erreichen wollen, darum, dass es darum eher gehen sollte. Und bei ähm, Cortez, ja, klar, die macht das sehr gut. Die bespielt das Medium, Medium die macht diese Zeit halt auf, ähm, ich habe das mir ja nur auf Instagram angeguckt, die bespielt es da eben sehr klug. Einschränken muss ich aber auch sagen, es ist halt auch einfacher für eine Person, die schon eine bestimmte Bekanntheit hat, auch dann viele Follower zu haben, weil es gab ja dieses bekannte, ähm, dieses bekannte Video, was sie da gedreht haben, wo sie, wo sie dann aus, diesem, ähm, aus dem Kongress erzählt hat. Und das hat sie zwar einerseits eben sehr klug, immer vor, sie hat es vorher immer in Story angekündigt und immer wieder darauf hingewiesen, dass das irgendwann kommt. Ähm, damit hat sie aber auch, ihr folgen halt auch unheimlich viele Leute, die zum Beispiel im Journalismus sind und die dann wieder über sie berichten. Also was wir daraus, denke ich, ich wollte jetzt nur sagen, dass sie so viele FollowerInnen hat, hat ja auch einen Grund, der in ihrer Macht außerhalb dieses äh, Mediums begründet ist. Wir können aber natürlich trotzdem von ihr lernen ja, wie sie eben die Formate geschickt aufeinander abstimmt zum Beispiel. Das, das macht sie extrem gut auf Instagram, weil äh, viele nutzen einfach, die, dass, dass es eben immer wichtig ist, was will ich mit welchem Format erreichen, wie stimme ich die Formate aufeinander ab, wann, wann setze ich zeitlich was ein, all das macht sie eben sehr gut. Ähm, genau, also jetzt... Äh die Frage, wo, wo lernen wir als Linke, werden wir natürlich auch noch im, im Rahmen dieser Konferenz morgen, ähm, wie kommt die Linke aus ihrer Bubble, noch mal vertiefen. Das war so ein, kleine, ein kleiner Appetizer in die Runde. Äh, das lohnt sich da auch morgen reinzuschalten oder da zu sein. Ähm, die Frage ist äh, jetzt noch mal an Anne. Ähm, was, was ist jetzt die Aufgabe von Linken? Ähm, macht es Sinn, sich jetzt aus diesen sozialen Medien also da reinzugehen oder macht es Sinn, sich eher jetzt eine starke Präsenz auf Mastodon oder anderen so Plattformen ähm, aufzubauen? Wie, was, wie würdest du das einschätzen? Was ist jetzt die Strategie für Linke? Was sollten wir jetzt tun? Sollten wir jetzt die Auseinandersetzung, um die Vergesellschaftung von äh, Plattformen sozusagen führen? Oder sollten wir eher sozusagen eine eigene Struktur aufbauen? Jetzt mache ich das, was da drüben gerade schon gemacht wurde. Ich beantworte noch kurz eine andere Frage, ja. bevor ich dann dazu komme, weil mir noch verschiedene Sachen im Kopf rumgingen. Einerseits zu dieser Geschichte, was machen die Rechten und was sollten wir tun? und können wir das, was die machen und so weiter. Und ich finde, das ist sozusagen die eine Ebene, aber die Rechten im Netz, das ist ja auch ein sehr breiter Begriff und da sind ja verschiedene Dinge, die da darunter gehören. Und da gibt es einerseits sozusagen die deutsche AfD, die irgendwie durchs Netz tobt und Sachen macht. Und dann gibt es aber eben auch bestimmte Unternehmen, auch international, die versuchen, bestimmte politische Ergebnisse durch Aktivitäten auf Plattformen zu erreichen und da viel Geld reinstopfen. Das ist so ein bisschen angedeutet worden. Die haben viel Geld, aber was machen die mit dem Geld? Die machen halt tatsächlich Sachen, also die versuchen auch tatsächlich Wahlen zu beeinflussen. Das kann man sich alles durchlesen und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und sozusagen sowohl bestimmte amerikanische Firmen, in Großbritannien hat es das gegeben und das, was Russland macht, würde ich genauso auch als rechts einsortieren, das ist vielleicht mittlerweile nicht mehr so strittig, ähm, ähm, mit ganz klar dem Versuch, tatsächlich auch äh, Wahlen zu beeinflussen und äh, das ist, also da gibt es auch, kann man sehr schön nachlesen, bestimmte Probeläufe in kleineren Ländern, irgendwo im Sudan zum Beispiel, wo keiner hinguckt, wo das äh, ganz gut nachvollziehbar gewesen ist und wo es phasenweise mal rund um die letzte EU-Wahl zum Beispiel vorher ganz viel Debatte gab, um das Thema hieß dann Desinformation, also was machen Rechte im Netz, um Wahlen zu beeinflussen, was dann gar nicht so sehr eingetreten ist, aber wo es sich, glaube ich, also das ist halt was, was wir so von links nicht können und nicht machen und auch nicht wollen, aber was einfach so ein Level ist von Auseinandersetzung, was man da schon auch einmal mit erwähnen sollte, finde ich. anderes Thema das hat, hast du auch gerade eben kurz angedeutet. Was ich interessant finde, ist, wie funktionieren eigentlich die Algorithmen dabei? Und da gucken wir, können wir nicht reingucken, aber das, das ist jetzt auch nicht so ein sexy Thema. Aber ich finde, das lohnt durchaus, sich damit zu befassen und weiterhin zu fordern, dass Algorithmen aufgelegt werden. Weil warum ist es denn so, dass dieses Netz so funktioniert, dass ähm, bestimmte Sachen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder dass sozusagen belohnt wird, bestimmte Arten von Verhalten. Also das fängt hier an noch bevor äh, sowas wie Likes überhaupt existierte. Wenn ich jetzt noch einen Schritt zurückgehe in die deutsche Blogosphäre beispielsweise, da gab es dann so bestimmte Rankings, die wurden äh, dann daran wurde so entwickelt, wer sind die wichtigsten Blogger hierzulande und das wurde daran gemessen, wie viele andere Leute sich jeweils auf die bezogen. Und natürlich könnte man sagen, man kann ja aber solche äh, Arten und Weisen, sowas zu bewerten und dann auch sichtbarer zu machen, auch ganz anders konstruieren. Und zwar zum Beispiel, wer äh, stellt die provokantesten Thesen auf, wo dann am meisten Widerspruch zukommt oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie wie Sichtbarkeit dargestellt wird, aber das machen die Plattformen nicht. Das hat auch Gründe und ich finde es durchaus lohnend, da erstens reinzugucken und das zweitens auch weiter einzufordern. So. Und jetzt zur eigentlichen Frage, ähm, sollten, wir, sollten wir uns jetzt zurückziehen oder nicht, glaube ich, sinngemäß war die Frage, oder sollten wir auf andere Plattformen ausweichen? Das ist für mich kein Entweder-Oder, ich glaube, wir müssen beides machen. Also ich finde, also natürlich sollten wir die großen Plattformen nicht verlassen, weil also ich, ich wüsste jetzt tatsächlich einfach so richtig überhaupt nicht, warum, weil wir da ja Leute erreichen können, die nicht schon genauso sind wie wir. Und was will ich als Linke, ähm, wenn ich Politik mache? Ich will die Welt verändern, ich will, ähm, ich will mit meiner Meinung wahrgenommen werden und möchte Leute überzeugen. Und das äh, macht ja keinen Sinn, wenn ich nur mit Leuten rede, die schon dasselbe denken wie ich, das Dazu, finde ich, sind die großen Plattformen nötig und dann gibt es aber natürlich aus guten Gründen auch viel Kritik äh, daran, äh, wie die funktionieren und dass sie eben nicht demokratisch sind und die Technik äh, Daten über uns sammelt und kommerzialisiert und so weiter. Und, äh, dass deswegen, und das kann man innerlinks, wenn man sich über Plattformen unterhält, ad infinitum durchexerzieren, mache ich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ähm, immer wieder mit dem Vorwurf, wieso bist du da, warum bist du nicht auf der perfekten, kleinen, wursteligen Open-Source-Plattform. Ähm, und da bin ich dann halt eben einfach auch, äh, weil ich das tatsächlich auch angenehmer finde da. Ähm, und weil ich das besser finde, dass da ausdiskutiert wird, äh, was gemacht wird. Aber äh, das ist dann halt einfach eben, weil es da netter ist. Aber nicht, weil ich glaube, also das alleine, glaube ich, wird die Welt nicht verändern. Ich glaube, in den USA hat die YouTube-Linke ja auch dieses Breadtube ähm, ein Stück weit aufgebracht, um das so, so, so einen eigenen Ort da drin nochmal zu haben. Ähm, bevor wir jetzt auf die Zielgerade geben, nochmal die Frage nach Fragen hier im Publikum gerne äh, in die Chats reinposten oder auch online. Ähm, jetzt äh, nochmal eine Frage hier in, in, in den Raum gestellt. Jetzt hat ähm, Jan Böhmermann ja dazu aufgerufen, ähm, Twitter, Facebook zu enteignen, ähm, zu vergesellschaften und so weiter und so fort. Wir haben in Berlin ja hier die Diskussion gehabt um die ähm, Enteignung, Vergesellschaftung von, der, von Deutsche Wohnen und anderen Wohnungskonzernen. Ähm, ist die Diskussion um Vergesellschaftung ähm, jetzt so eine, eine realere Perspektive, die ihr seht für diese Plattformkonzerne? Macht da sowas? Und da gibt es auch eine Frage im Netz. Was ist eigentlich Plattformsozialismus? Wenn, was, was wäre das für eine Perspektive? Magst du dazu mal einen Aufschlag machen? Ich glaube, man kann es überhaupt nicht miteinander vergleichen, denn das, was hier in Berlin mit den Wohnungen gefordert wird, das ist ja etwas, das sich sehr klar in die Tat umsetzen ließe, wenn es einen politischen Willen dafür gäbe, das zu tun. Während wir jetzt in der Bundesrepublik, wegen mir auch in der EU, den politischen Willen haben könnten, Twitter zu vergesellschaften, aber das würde ja nichts daran ändern, denn wir haben es mit einem US-Konzern zu tun und dass ein US-Konzern vergesellschaftet wird, nun, ich kann natürlich träumen, aber äh, ich kann es auch lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob man so eine Scheindebatte führen soll. Dann wäre mir noch lieber nachzudenken, denn Twitter hat ja auch klein begonnen, wir haben es ja äh, noch gehört heute schon, äh, zu fragen welche plattform kann man kreieren und äh, kreiert die die Lo rosa luxemburg stiftung und wird die dann von da äh, gemanagt und geleitet oder was ich weiß es nicht vielleicht ergibt sich etwas ich glaube nur nicht dass man jetzt eine kopie schaffen kann von den plattformen die es gibt und dann sagen kann jetzt kommt doch mal alle rüber das wird nicht passieren da sind dann äh, die üblichen verdächtigen vielleicht aber generell gilt bei diesen netzwerken äh, das was äh, die franzosen sagen lesen toujours Also alle, die nicht da sind, liegen falsch. Ja? Also die haben Unrecht. Man muss, wenn man äh, heute stattfinden will in der Öffentlichkeit oder am Austausch partizipieren will, dann muss man auf diesen Plattformen sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt, äh, uns jetzt so sehr darauf fixieren, ja, das ist jetzt in den Händen von Konzernen, aber wir sind die ganze Zeit in den Händen von Konzernen, also wenn ich bedenke, wie ich mich heute durch Berlin bewegt habe und wo ich war und was jetzt da wirklich öffentlicher Raum war und was privater Raum war, na ja. Also von daher muss man das auch jetzt zwar kritisieren und über Regulierungen, die auf den Weg gebracht werden, sich damit auseinandersetzen. Wir haben ja jetzt gerade noch mal so einige Aspekte gehört, was es eigentlich zu bedenken gibt eigentlich bei den Plattformen und das wäre sicherlich auch was, wo linker Aktivismus sich mehr mit auseinandersetzen könnte, also mit den technischen Möglichkeiten und was muss eigentlich so reguliert werden, denn der Mainstream-Diskurs ist ja immer irgendwas Hass, gegen Hass im Netz und da muss man was gegen getan werden, aber dass das viel tiefer geht, dass wir da grundsätzlich ja drüber nachdenken müssen, um dann auch solche Gesetze überhaupt auf den Weg zu bringen. Das ist etwas, was äh, Linke tun können. Aber diese Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung fordern, ich frage mich dann auch immer, und was ist denn dann? Also wer, wer würde dann jetzt, wenn wir jetzt das mal durchspielen und es äh, könnte die Bundesregierung entscheiden, dass Twitter vergesellschaftet wird, was ist denn dann mit Twitter? Äh, wird das dann einfach äh, ein Anhängsel von ARD und ZDF oder... Ähm, Regiert das dann der Aufsichtsrat der Freigewählte um Jan Böhmermann? Da muss ich sagen, dann lieber Elon Musk. Das lädt ein, an, oder? Ja. <lacht> ähm, ja, nee, also ich jetzt nicht so Elon Musk, ähm, <lacht> unter gar keinen Umständen. Also ich ähm, finde das eine nette Provokation mit der Vergesellschaftung, aber ähm, also ich würde das auf gar keinen Fall haben wollen. Äh, und das ist jetzt gar nicht polemisch gemeint, sondern ich glaube, dass wir, also, also dass wir dann Probleme hätten, die wir einfach wirklich nicht haben wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, mir die ganze Frage der Moderation angucke, äh, die ja existiert bei sämtlichen Plattformen, und wo wir Linken äh, gerne Sturm laufen gegen alle Formen von Uploadfilter, um das jetzt mal ganz praktisch zu machen, ja? weil wir sagen, Uploadfilter sind scheiße, die ähm, treffen einfach, die können nicht vernünftige Entscheidungen treffen darüber, was auf den Plattformen sein soll und was nicht und äh, insbesondere einfach weil Algorithmen... Äh, Diskriminierung der Gesellschaft auch nur wieder abbilden können, so wie sie sind, äh, sind tendenziell nachteilig zum Beispiel für linke oder marginalisierte Gruppen aller Art und von Diskriminierung Betroffene und auch deswegen lehnen wir sie ab, ähm, ist das eine Problem und auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich auf alle Plattformen ganz viel Zeug hochgeladen wird, was auf gar keinen Fall dort sein sollte, also sowohl Nazi-Content, aber auch einfach schlichtweg Gewaltdarstellungen und ich weiß nicht, vielleicht haben einige, es gibt verschiedene Filme über diese Problematik der Moderation von äh, zum Beispiel Videoplattformen, aber auch anderen gesehen, das ist eine traumatisierende Tätigkeit, die von Menschen, die meistens sehr schlecht bezahlt werden, hier häufig Geflüchtete, die keine anderen Jobs bekommen, die müssen sich stundenlang am Tag dieses Zeug angucken und dann entscheiden, was davon bleibt auf der Plattform und was nicht. so Das ist keine Option, das ist furchtbar und die upload Uploadfilter sind aber auch falsch und daneben gibt es keine andere Möglichkeit und ehrlich gestanden ich glaube, dass die Plattformen, so wie sie sich entwickelt haben, dahin, dass das so ist, wie es ist, ich sehe da keinen Ausweg. Aber ich glaube, das wollen wir nicht haben. Das kann nicht sein, wo wir als Linke oder als Gesellschaft sagen, ja, das, das ähm, diskutieren wir jetzt mal aus, was davon die weniger schlimme Möglichkeit ist. Und das ist jetzt sozusagen nur ein so ein Aspekt, warum ich sagen würde, da ist ein Monstrum gewachsen in dieser Welt, da ist vieles dran, was ich mag. Und da gibt es aber auch so ein paar Sachen, die sind einfach wirklich so richtig beyond von akzeptabel. Und äh, schon alleine deswegen, also mal abgesehen von der Frage, wäre das überhaupt machbar und denkbar? Ich glaube, mit Hilfe von Kartellrecht und so weiter wäre schon einiges möglich, dass man bestimmte Konzerne aufspaltet und äh, so gründlich durchreguliert, dass da von dem, was jetzt ist, nicht mehr so viel über ist. Aber... Ich glaube, wir müssen in andere Richtungen denken, von äh, zum Beispiel Vorgaben bezüglich äh, Faktenprüfung beispielsweise. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema ganz von am Anfang. Ähm, wer entscheidet eigentlich oder wie wird entschieden, welche Inhalte dann oder wie die dann zum Beispiel dargestellt werden? Und da würde ich eigentlich eher drüber nachdenken. Und vielleicht noch den einen Satz dazu, oder gründen wir dann was Eigenes und macht das dann die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder so, dass ähm, also es gibt viele Leute, gerade in der Linken, die sagen, wir machen dann einfach was Schöneres und das machen wir viel besser. Und ganz ehrlich, ich halte das für Quatsch. So, ich glaube nicht, dass es das geben wird. Und das hat damit zu tun, dass es so viele Versuche gegeben hat, verschiedene andere Plattformen zu gründen, die einfach alle nie auf die Beine gekommen sind. Was damit zu tun hat, dass Konzerne einfach Geld dafür haben solche Plattformen angenehm zu machen. Die funktionieren gut, das ist angenehm zu bedienen, es ist leicht, Sachen hochzuladen und dafür braucht man eben einfach Geld. Und das können staatliche Projekte in dieser Form nicht und werden das nicht machen. Und selbstgemachte Open-Source-Projekte können das auch nicht. Also vielleicht kommt da auch noch so ein bisschen mein Indie-Media-Trauma durch, weil wir, und du hast mir vorhin die Frage, gab es auch, warum ist Indie-Media jetzt so eine Nische? Ich gehe da noch mal kurz drauf ein gezeigt, das hat halt damit zu tun, das war ein selbstgemachtes, ehrenamtliches Open-Source-Projekt, was Leute unbezahlt entwickelt haben und irgendwann kamen dann die kommerziellen Plattformen, zuerst Flickr und dann auch YouTube, also Plattformen, wo man Fotos oder Videos hochladen könnte, die viel besser funktioniert haben. Und das können Unternehmen eben einfach besser, weil sie mehr Geld haben und das wissen glaube ich alle, die Social Media benutzen, Du machst es, weil es dir Spaß macht, also weil es angenehm ist und weil es weil es schön ist oder weil du dafür bezahlt wirst und das sind dann die Leute, die werden halt dafür bezahlt, aber die haben keinen Spaß dran. Aber das, was dabei gut funktioniert ist, ist, wenn du es magst und wenn du Lust hast und wenn es gut ist. Und dazu muss es halt gut funktionieren und das geht einfach besser, wenn es gut bezahlt wird. Okay, also Plattformsozialismus dauert noch. Ich gebe die Hoffnung jetzt nicht auf, dass das äh, in einer gesellschaftlichen äh, Kraftanstrengung alles viel besser und effektiver organisiert werden kann und auch schöner aussieht, als wenn ähm, der Markt das regelt für, für uns. Aber ähm, ich stehe da glaube ich alleine jetzt hier in der Runde, wa? Hm. naja gut, es fängt immer klein an sozusagen, also äh, genau, also auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt verschiedenste äh, Themen heute durch. Ich habe noch einen kleinen Kommentar zu Nightmare Reality auf YouTube, der noch die Frage stellt, welche Rolle spielen Arbeitskampf in Tech-Konzernen und ist da eine gewerkschaftliche Linke aktiv? Da würde ich, glaube ich, einfach sagen, schau mal Technopolitik von unten von Simon Schaub an. Das ist ein tolles Buch. Das ist hier gerade ausgezeichnet worden. Vielleicht könnt ihr das noch in den Chat verlinken, aber das wäre, glaube ich, noch mal eine eine große andere Frage, die wir heute Abend vielleicht nicht mehr kleinkriegen. Wir sind jetzt auch schon fast zwei Stunden hier in der Diskussion. Ähm, ich wollte euch jetzt noch einmal, wenn ihr das Bedürfnis habt, noch mal so ein Final Statement zu ähm, machen. Ist natürlich jetzt eine große äh, Frage, aber wenn euch noch was auf der Seele brennt, dann ähm, habt ihr jetzt noch mal die Chance, hier sozusagen einen Kommentar zu machen. No pressure, aber wer mag, äh, kann noch mal sagen, dass, ich nicht, dass es nicht heißt, ich habe vergessen, euch die letzte Frage zu stellen oder so? Ich habe eigentlich jetzt gar nicht so ein Final Statement, aber ich denke gerade mal über so Sachen nach. Also ich freue mich jetzt echt erstmal auf die Konferenz. Ich denke, das sind ja auch alles Fragen, die gerade anfangen. Wie können wir digitale Medien, soziale Medien so gestalten, dass wir die negativen Folgen klein halten, zum Verschwinden bringen und die positiven, emanzipatorischen ja, Effekte nutzen können und ich bin jetzt gespannt, was hier auf der Tagung alles noch passiert, was ihr noch für Publikationen habt und ich denke die ganze Zeit, ich würde gerne mal das alles dann, wenn dann die Publikationen da sind und die Tagung fertig ist, ist auch nochmal so zusammendenken, dass wir nicht nur immer über einzelne Medien reden, sondern ja, wie können wir das eigentlich auch so ein bisschen zusammenfügen, das fände ich nochmal sehr spannend und da freue ich mich jetzt die nächsten Tage erstmal drauf. Wir sollten uns nicht zu sehr die ganze Zeit daran abarbeiten, an dem Unmöglichen. Und das wären diese Fragen der Vergesellschaftung. Mit unmöglich meine ich, es ist jetzt gerade nicht möglich. Es könnte natürlich, diese Hoffnung will ich dir nicht nehmen, irgendwann einmal möglich sein. Aber sich mit dem Hier und Jetzt auseinanderzusetzen, ist sehr hilfreich. Denn das ist es auch, was im Silicon Valley stets getan wird und das ist es auch, was diese Plattform so erfolgreich macht und auch die Akteure auf diesen Plattformen so erfolgreich macht. Und deswegen sollte man da schon auch äh, erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Und man würde gerne in anderen Zeiten vielleicht leben, aber allein man kann sie nicht ändern. Deswegen glaube ich, muss man hier ein kann bisschen... Kannst du nicht alleine ändern. Man, de, de, ja, aber ich glaube, es ist auch eine gewisse Akzeptanz einmal äh, bei solchen äh, Hyperstrukturen äh, da, dass man dann auch wieder relativ frei agieren kann. Also ich habe das eben nicht nur als eine Provokation gemeint, dann lieber Elon Musk, sondern ich äh, sehe durchaus, äh, dass man dieses libertäre Versprechen äh, auch in gewisser Weise ausnutzen kann. Und das sollte man äh, äh, tun. Ich weiß natürlich um die Gefahr der Republik, progressiven Toleranz, die so etwas hat. Äh, Marcuse hat es uns aufgeschrieben, aber ich würde sagen, gerade für progressive Inhalte ist das auch ein Versprechen, das man beim Wort nehmen kann. Auch würde ich nochmal dafür plädieren, eine Resignifizierung des Begriffs Cancel Culture vorzunehmen, ob man nicht doch einmal äh, irgendwann dieses äh, Wort von links gebrauchen kann, wenn dann doch vielleicht die, die streiken und sich Gehör verschaffen auf Twitter, gecancelt werden sollten, zum Beispiel von Elon Musk. Also das ist etwas, was wir nochmal alles äh, neu denken sollten. Und mein Plädoyer ist nochmal ganz klar, sich nicht nur abarbeiten an jenen, äh, die einen äh, da tagtäglich ärgern können, sondern viel interessanter ist es wirklich zu sehen, welche Wege zu Informationen, zu Erkenntnissen, Diskursen und Aktivismen man bereitet bekommt durch die sozialen Medien und man muss nicht jetzt Anne Will und Maischberger auf Twitter nachspielen. Okay, Anne, hast du auch noch ein paar Worte für den Weg? Vielleicht den Appell an die Linke einerseits, ähm, Soziale Medien ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist jetzt in diesem Publikum und äh, bei dieser Konferenz äh, muss ich da niemanden groß von überzeugen. Und gleichzeitig erlebe ich trotzdem immer noch sehr, sehr häufig dieses Naja, du da bei deinem Twitter, ähm, äh, dass das sozusagen so ein bisschen weggeschoben wird, als ähm, das ist nicht die richtige Welt und nicht die richtige Politik, wo ich sagen würde, dass Mitmenschen reden und das Kommunizieren, das ist ein elementar wichtiger Bestandteil von linker Politik und es geht ebenso gut da. Also es ist viel, viel einfacher, dort Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die, mit denen ich nicht in meinem Alltag zu tun habe. Und deswegen der Appell an Linke, sich gezielt nicht immer nur mit sich selbst oder wir uns miteinander oder mit der linken Splittergruppe einen Abteil weiter zu befassen, sondern genau sozusagen, das kann man schon auch machen, das hat alles seine Berechtigung, aber die anderen zu suchen und mit denen zu diskutieren. Erstens ist das ein fantastisches Training, für, wenn man dann mit welchen auf der Straße zu tun hat. Und Ich finde es einfach so viel gewinnbringender, linke Inhalte bei denen loszuwerden, wo noch so ein Erkenntnisprozess vielleicht möglich ist. Also ne, mit Nazis diskutieren bringt natürlich überhaupt gar nichts. Aber es gibt ja ganz viele gesellschaftliche Gruppen, die vielleicht so in der Nähe sind, aber doch so ein bisschen woanders und wo es einfach wirklich möglich ist, Gedankenprozesse anzustoßen. Und die sind nötig, um die Welt zu verändern. Und das sollten wir tun. Wow, Vielen Dank. Das, da möchte ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, ähm, das äh, gibt einen schönen Abschluss des heutigen Abends und einen guten Auftakt für morgen, ähm, wo ihr hoffentlich äh, online oder auch in Präsenz gerne mit dabei sein könnt. Ich danke euch fürs Dasein und für auch die, die an den Bildschirmen zugeschaut haben. Vielen Dank, dass ihr heute da eingeschaltet habt. Und wo wir jetzt